Das deutsche Kollektivgedächtnis hat sie sich tief eingefräst, die RAF, die Rote Armee Fraktion und der deutsche Herbst. Und das Bild in der Öffentlichkeit ist eines, was sehr detailliert geprägt ist und bei dem es sich wie bei vielen anderen, aber auch in diesem Fall lohnt, einmal etwas genauer hinzusehen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Folge von Gegen den Strom. Peter-Jürgen Brug, herzlich willkommen. Sie waren äh, Mitglied der RAF, haben sich äh, nach äh, einer Reihe von Jahren losgesagt. Das, was mich äh, als Einstieg interessieren würde, ähm, was war der Beweggrund, was war der Impetus, der bei Ihnen den Ausschlag gegeben hat, zu sagen, äh, mit, ich sage jetzt mal mit normalen politischen äh, Maßnahmen und Aktivitäten kommt man in diesem Land nicht weiter. Es bedarf äh, einer gewalttätigen, es bedarf einer schärferen Gangart. Was war da der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt äh, lag ursprünglich in der Auseinandersetzung zwischen meiner Familie, sprich in erster Linie meinem Vater und mir über die Nazizeit, über die Frage, was habt ihr damals gemacht? Habt ihr sie gewählt? Habt ihr sie nicht gewählt? ETC. In den Anfang 60er Jahren herrschte darüber eisiges Schweigen beziehungsweise Aggressivität, wenn man ja. solche Fragen aufwarf. Bei mir hat das da Dazu geführt, dass ich mich so weit äh, mit meiner Familie überworfen habe, dass ich mit 15 Jahren, damals war Volljährigkeit, muss man wissen, 21, 21 ja. äh, mit 15 Jahren äh, von zu Hause äh, abgehauen bin. Ich bin nach Holland gegangen. Es war damals eine Menge über Holland zu hören, dass da völlig neue Sachen stattfinden, mhm. dass es die Kabauter gibt, so nannte sich eine Gruppe, die zum Beispiel auf einer der Hauptstraßen Amsterdams Bäume gepflanzt hat, mitten in die Straße. Das hat mich angezogen, da wollte ich hin, das wollte ich sehen, bin dann auch dort angekommen, habe ein Jahr lang in einer der ersten, damals gab es sowas eigentlich fast nur in England, und in einer der ersten Kommunen gewohnt, gelebt und mit denen gearbeitet. Was ich nicht wusste, meine Eltern hatten mich zur Fahndung ausgeschrieben. Nach einem Jahr bin ich durch einen Zufall bei einer Straßenkontrolle aufgegriffen worden. In Holland? In Holland, in Holland und ja. Und wurde dann ich hatte ein äh, winziges stückchen haschisch in der tasche was aber im protokoll vermerkt wurde wurde dann nach hamburg zurücktransportiert äh, dort saß ich einer kurz vor der pensionierung befindlichen 60 62 jährigen sogenannten sozialarbeiterin gegenüber dieser H wie haschisch ist gleich rauschgift ist gleich überfällt omas nachts im park so landete ich äh, im dem äh, damals äh, hermetischsten, geschlossensten Erziehungsheim, äh, das von Hamburg aus bestückt wurde. Mit 16. Ja, mit 16. Ja. In diesem Heim brach äh, nach etwa mh, drei, vier Monaten Aufenthalts meinerseits ein Aufstand los, mit dem ich absolut nichts zu tun hatte. Es ist einfach passiert. Im Verlaufe dieses Aufstands ist ein Flügel von diesem Erziehungsheim abgebrannt und in der Folge hat sich ein Jugendlicher erhängt, ein anderer ist auf der Flucht umgekommen. Es gab also zwei tote Jugendliche. Es wurde eine Kommission eingesetzt mhm. von Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Hessen und äh, Bremen. Die haben dort Zöglinge eingeliefert, äh, um herauszubekommen, was da eigentlich passiert ist. Also wieso ist der Flügel abgebrannt, wieso gibt es zwei tote Jugendliche? Ähm, zwei Tage bevor diese äh, Kommission eintraf, äh, ich sage es jetzt mal so, wie ich es auch heute noch sehe, äh, wurden alle, die irgendwie eines Gratensatzes fähig sind, plötzlich über Nacht verlegt. Dazu gehörte ich. Ich war angeblich Redelsführer, was völliger Quatsch ist. Ich war zu der Zeit in, in der Ambulanz, als das Ganze losging, und hatte nun wirklich nichts damit zu tun. Aber das spielte ja keine Rolle. Ich kam also, ich wurde nach Hessen verlegt. Also verlegt mit dem, mit dem Hintergrund, wenn ich das jetzt richtig verstehe? Dass die Kommission möglichst niemanden vor die Nase kriegt, der erzählt, äh, was ja. wirklich passiert ja. ist. Ja genau, das war der Hintergrund. Ich bin nach Hessen verlegt worden in ein konfessionelles Heim, was nicht unbedingt eine Verbesserung war. <lacht> <lacht> ähm, und kam dann natürlich äh, mit der Überschrift an, Redelsführeraufstand, Glückstadt. Ja. Hat meine Lage nicht unbedingt verbessert bei der Ankunft. <lacht> ähm, Normalerweise gab es dort nach 14 Tagen Ausgang. Ich habe die, fast die ersten 14 Tage im sogenannten Bunker verbracht. Also rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich weiß nicht, was die gedacht haben, dass ich bei nächster Gelegenheit die Gitter aus dem Fenster hebel Oder egal, ich wurde halt so behandelt. Den normalen Ausgang bekam ich nicht. Ganz unter Verschluss halten durften sie mich aber nach dem... Äh, damals gültigen ja. Jugendvollzugsregelungen äh, auch nicht. Also hieß es, in einer Woche kommen Studenten aus der pädagogischen Fakultät der Uni Frankfurt, die sich mal in der Praxis angucken wollen, was sie bisher über dieses Gebiet in der Theorie mhm. nur mhm. hatten. Wer will, kann zu diesem Gespräch dazu kommen, findet auf der Wiese hinter dem Heim statt. Natürlich wollte ich, bin Klar. dann auch hingegangen. Ja. Da saßen dann vier oder fünf echte Studenten der pädagogischen Fakultät und drei Leute, die äh, sichtlich ziemlich aus dem Rahmen fielen, ähm, die mich aber irgendwie, äh, ja... Durch was fielen die aus dem Rahmen? Nur, sie hatten zum Beispiel alle diese Motorradlederjacken an. Achso. Deswegen auch später der Begriff Lederjackenfraktion. Ja. Es waren Andreas Bader, Gudrun Enslin und äh, die Astrid Proll. Ja. Und ja, das die ging Mitbarn, Die mit so dieser Studentengruppe dabei waren. Ja, ja. ja. Äh, die sind mit denen von einem Erziehungsheim zum anderen gezogen. Was ich dann erst von ihnen erfahren hatte, sie waren wegen der. Brandstiftung äh, auf das Kaufhaus Schneider, Luxuskaufhaus damals noch, gibt's schon lange nicht mehr, mhm. äh, ähm, angeklagt worden. Ähm, dieses Kaufhaus hatten sie angezündet, nachdem die Amerikaner begonnen hatten, wieder zivile Ziele, und zwar ausgerechnet zur Weihnachtszeit, mhm. äh, zivile Ziele in Vietnam, in Vietnam anzugreifen. Sie waren verhaftet worden, sie waren verurteilt worden. Der Prozess ist in die Revision gegangen und sie wurden gegen die Auflage, eine Tätigkeit im sozialen Bereich auszuüben, bis zur Revision auf freien Fuß gesetzt. Und da haben sie sich diesen Studenten Die Tätigkeit ja. im sozialen Bereich ja. bestand darin, die Erziehungsheime zu lehren. <lacht> wir haben uns, das, das dauerte vielleicht keine fünf Minuten oder zehn Minuten, dann waren wir im Gespräch und das, was die Studenten da mit dem Rest ja. zu berühren hatten, war eine andere Geschichte. Ja, sie haben gesagt, wer will, kann nach Frankfurt kommen, sie wollen dort möglichst viele Zöglinge zusammenbringen. Und äh, mit denen gemeinsam überlegen, welche Alternativen es zu geschlossenen Heimen, Erziehungsheimen. Geschlossene Heime in der Art gibt es heute nicht mehr. Ja, Frau Merkel ja. möchte Sie gern für die carnapping kids wieder einführen. Ja. Aber diese Sorte Heim gibt es nicht mehr, die ist abgeschafft. Das war ein Ergebnis eines der wenigen, die übrig geblieben ist aus dieser sogenannten Heimkampagne. Ja, wenige Tage danach bin ich noch mit äh, ein paar anderen zusammen aus dem Heim abgehauen. Wir sind nach Frankfurt gefahren. Jetzt hatten Sie auch ein Ziel. Ähm, ja, das war noch ein bisschen anders. Die meisten, die da ankamen, und das waren damals äh in der Spitzenzeit etwas über 100. Damit hatten die selber nicht gerechnet. Ja. Das überforderte einfach alles. Waren untergebracht bei Studenten in den Studentenwohnheimen. Ich habe in der äh, äh, Zwischenzeit auch mal kurz bei dem Professor Mollenhauer gewohnt. Äh, bin dann aber äh, zu Andreas Bader, Gudrun Ensleben in die Freuer von Steinstraße gezogen und habe eigentlich dann mit denen zusammengelebt. Die Heimkampagne ging weiter, es wurden immer mehr Leute. Was den Unterschied ausmachte, auch. Ich, ich, ich muss mich mal fragen, das hat keiner gemerkt, ich meine, Sie sind ja dann aus einem äh, Heim ähm, abge wieder abgehauen, oder abgehauen in dem Fall, nicht wieder, sondern abgehauen. Ähm, äh, indem sie ja eigentlich, äh, ja, ich sag mal, hätten. Ja, bis 21 theoretisch bleiben müssen ja. und stattdessen sind die durch die verschiedenen Heime gegangen haben gesammelt und das hat es gesammelt ist nicht die haben den Leuten gesagt wir wollen und das wollt ihr ja auch dass es eine Alternative gibt ja. zu den geschlossenen Heimen das geht aber nur wenn genügend Leute das auch vorantreiben wenn ihr das auch so seht wenn ihr das auch meint dann schließt euch dem an und kommt in dem Fall nach Frankfurt. Es gab dieselbe Sache auch in München und in Berlin. Ja, also ja. Frankfurt war äh, da keine Ausnahme. Hat sie denn da keiner gesucht? Natürlich, Nein, doch, wir waren alle schon. zur Fahndung ausgeschrieben. Unverändert dann? Unverändert, Unverändert ja. keine, keine ja. Änderung. Nur äh, es gab eine Besonderheit. Äh, es war nämlich in Hessen Wahlkampf. Und äh, Frankfurt war damals noch SPD-Hochburg, Hessen sowieso. Eine Aktion, wo jetzt Jugendliche sozusagen von der Polizei in Frankfurt durch die Straßen gejagt und aufgegriffen werden, das wollten sie nun auch wieder nicht. Nicht im Wahlkampf. Nicht im ja. Wahlkampf. Ähm im Unterschied zu auch dem Ansatz, den die Studenten äh, damals verfolgt haben, die wollten sozusagen das bessere Erziehungsheim, das sinnvollere Erziehungsheim, wollten wir kein Erziehungsheim. Ja. <lacht> äh, wir waren äh, eben in der Spitzenzeit da fast 100 Leute und wir haben das Gegenteil von dem gemacht, was bis dahin üblich war, nämlich nicht abhauen, nicht äh, versuchen sich zu entziehen, sondern wir haben das Jugendamt besetzt und haben gesagt, wir haben eine Reihe von Forderungen. Erstens wollen wir, dass es Wohnungen innerhalb des Stadtgebietes gibt, in denen die Jugendlichen untergebracht werden, damit sie auch unter anderem vielleicht eine normale Ausbildung machen können, nicht wie in diesen Heimen, also in, in, in Rengshausen, so hieß dieses konfessionelle mm -hmm. Heim, da wurden Kerzenleuchter zusammengeschweißt für sämtliche evangelikalen äh, Gemeinden. Das ist natürlich eine tolle Arbeit und wenn man dann äh, da mit einem Scheinchen kommt und sagt, ich weiß, wie man Kerzenleuchter schweißt, kriegt man auch sofort einen Job. Ja, ja, ja. <lacht> also die Forderungen waren eben äh, Wohnungen in der Stadt, äh, normale Ausbildung. Verhältnisse und siehe da, es ging, es wurde genehmigt, es wurden Wohnungen angemietet. Die Jugendlichen, die Wohnungen existieren im Übrigen bis heute. Mhm. Verein für Arbeits- und Erziehungshilfe gibt es immer noch, der wurde gegründet, genau zu diesem Zwecke. Sie sind dann auch noch auf die Idee gekommen, dass das sogar ein bisschen billiger sein könnte, weil äh, der normale Heimplatz, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, der hat damals auch schon so 120, 140 D-Mark gekostet. Am äh, Tag. Am Tag. In, am Tag. Ja, ja, in ja, der ja. Stadt kam es wesentlich ja, billiger. Ja, ja klar. <lacht> ähm, ja. Jetzt, jetzt kommt noch äh, genau. der zweite Teil der Geschichte, nachdem klar war, was die da machen, also sprich Andreas, Bader, Gudrun Enslin, Astrid Torvald, Paul und die anderen, wurde der Haftbefehl, wieder in Vollzug gesetzt. Um der Tätigkeit im sozialen Bereich hatten die sich wohl was anderes vorgestellt. Das bedeutete, sie sind gewarnt worden. Das muss man auch noch dazu sagen. Und zwar muss das von jemandem gekommen sein, der zumindest vorher wusste, dass sie verhaftet werden sollten. Sie sind also ein Insider-Tipp. Ja, Insider muss aus der Verwaltung und der Polizei aus der Ecke gekommen sein. Anders ist es nicht erklärbar. Sie sind gewarnt worden, sie sind, haben sich entschlossen, sich nicht verhaften zu lassen, nicht wieder ins Gefängnis zu gehen und sind untergetaucht von einem Tag auf den anderen. Innerhalb der Gruppe der Jugendlichen wussten nur ganz wenige, ich glaube drei oder vier waren wir, wie sie zu erreichen sind. Die hatten sie sich aber auch vorher ausgeguckt, ich gehörte dazu. Ja. Was ich weiß, ist, äh, dass Sie im Anschluss äh, nach Paris gegangen sind, dass Sie dort in der Wohnung von Regie de äh, eine Weile waren und dass Sie dann zur militärischen Ausbildung nach Amman gegangen sind. Ja. Äh, Sie hatten zu der Zeit über die Frankfurter Uni, über Leute, die es dort gab, äh, Kontakte äh, zur FATA, zur El FATA. Ähm, die haben die Ausbildung für sie organisiert, was, wie ich weiß, nicht ganz ohne Reibereien anging, weil ziemlich verschiedene Vorstellungen über Internationalismus und äh, wie man sich benimmt und alles mögliche andere äh, bestanden. Ähm, ja. Ich sie. Waren Sie denn in der Zeit dann auch in, in Kontakt noch mit den dreien oder? Ja, ja. Also zeitweise. Zeitweise. es gab äh, Dinge, von denen Sie wollten, dass sie besorgt werden. Äh, das fing an mit Büchern aus der Unibibliothek und äh, dann hieß es, äh, Stellt mal äh, an eine bestimmte Ecke in Frankfurt äh, zwei unverschlossene Fahrräder ab, zu der an der Zeit äh, solche Dinge, ja. äh, nachgefragt, warum, wie, weshalb, wieso das Verbot sich von selber, hätten sie auch vermutlich keine Auskunft ja. darüber gegeben. Wenn es solche Sachen gab, habe ich sie gemacht. Ähm ja, das Nächste, äh, was äh, mir innerlich ist, ist, dass äh, ich mit der Gruppe, kleinen Gruppe, Wohngemeinschaft, äh, die auch mehr oder weniger alle vorher Kontakt hatten äh, zu den Brandstiftern, Lederjackenfraktion ja, ja. ähm, vor dem Fernseher saß und die Verhaftung in Frankfurt, das war bei uns um die Ecke sozusagen, ja. miterlebt habe. Ja, meine erste Reaktion darauf war, zu sagen, okay, jetzt ist die Reihe an mir. Sie haben mich rausgeholt. Jetzt ist meine Verpflichtung, Sie rauszuholen. Sie rauszuholen. Ja, ja. Also insofern, äh, der riesige theoretische, politische Hintergrund war bei mir doch auch sehr subjektiv überlagert durch die, äh, ja... Durch den persönlichen Kontakt. Also, ja, verstehe. Äh, natürlich war es eine Zeit, in der äh, Carlos Marigella äh, Handbuch der Stadtgerilla und solche Sachen gelesen wurden. Äh, äh, Habe ich natürlich auch. Äh, es gab schon einen Hintergrund für das Konzept Stadtgerilla. Aber äh, jetzt die äh, Sachen, die zum Beispiel in Erklärungen der Raff stehen, in diesem großen mhm. Buch, äh, das war äh, noch alles äh, eher im Kopf als auf dem Papier. Ja. Also äh, eigentlich ist es ein äh, durch das Leben hineinkleiten in eine, auch durch die persönlichen Verbindungen, äh, in eine äh, Entwicklung, in, an der dann irgendwann mal die Schwelle, also jenseits dieses kleinen Päckchen Haschisch, die Schwelle zum, Thema, zum äh, zu dem Thema und zu dem Einsatz von Gewalt überschritten wurde. Das ist kein Schritt über irgendeine imaginäre rote Linie, Gut. sondern das ist ein Prozess. Und ja, äh, genau. es war zu dem Zeitpunkt insofern auch ein Prozess, als dass sich natürlich in der Zwischenzeit die genannten Personen, Andreas Bader, Gudrun Enslin waren untergetaucht äh, in der Illegalität. Ich war noch in Frankfurt, lebte dort eben mit der schon äh, bezeichneten kleinen Gruppe zusammen. In der Zeit fanden eine ganze Reihe von militanten Aktionen statt, also zum Beispiel hatte sich äh, der Diktator Franco in den Kopf gesetzt, zwei spanische Anarchisten mit der Garotte hinrichten zu lassen, was uns dazu veranlasst hat, das spanische Generalkonsulat in Frankfurt abzufackeln. Wir wussten, nachts ist da niemand, wir haben es halt mit Molotov cocktails bepflastert. Woran auch einige Leute beteiligt waren, die heute, äh, sagen wir mal, in politisch führender Funktion äh, sind und sich daran nicht so gerne erinnern möchten. <lacht> das ist es eben war eine ganz her. normale Geschichte. Ja, also ja, äh, da ja. waren nicht nur wir beteiligt, das äh, waren Hunderte, äh, die an solchen Aktionen beteiligt waren und äh, ja... Ich würde bis heute sagen, wenn das Gleiche wieder passieren würde in irgendeinem Land in Europa, äh würde ich es durchaus wieder in Erwägung ziehen, auch so etwas zu machen. Ja. Äh, es war damals nicht hinnehmbar, es ist heute nicht hinnehmbar. Äh, und äh, dass solche Regime von alleine sagen, ach, das lassen wir mal lieber, ist darauf darf man auch nicht hoffen. Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Jetzt, ähm, wir, wir wollen jetzt nicht die Vita im, im, im Detail, denn wir wollen noch einen speziellen Schwerpunkt besprechen. Ähm, aber eine äh, vielleicht in dem Zusammenhang abschließende Frage, Sie haben, so ist es zumindest zu lesen, sich dann losgesagt. Was bedeutet das? Also was bedeutet Lossagen? Wenn Sie jetzt auf der anderen Seite jetzt eben gerade sagen, gut, wenn eine ähnliche Situation mal auftreten könnte, dann war das etwas oder ist das etwas, was ich mir wieder vorstellen könnte. Also, das ähm, muss man irgendwie zusammenbringen. Naja, äh, zu zwischen äh, dem Versuch, ein diktatorisches Regime davon abzuhalten, zwei Leute auf äh, eine grausame Weise hinzurichten, und äh, den Anschlägen und Morden, an denen ja auch ich beteiligt war, äh, der RAF äh, des Jahres 77, hm. äh, ist ein großer Unterschied. Ja. Ähm, ich hatte gesagt, mir ging es um die Befreiung äh, der Leute, die mich aus meiner Sicht befreit haben. Ja. Alles, äh, was im Jahr äh, 77 passiert ist, wurde 1976 im Jemen. Von ja, lauter kleinen Splittergrüppchen, so wie wir die Frankfurter waren, gab es auch die Karlsruher, es gab die Hamburger, äh, es gab die Heidelberger, äh, die dort zusammenkamen, beschlossen. Ja. In der Ägide Sigrid ja. Haag. Ähm ich war an den meisten dieser Anschläge äh mit Ausnahme äh, des Anschlags äh, auf äh, Siegfried Buback, den Generalbundesanwalt, ja. beteiligt. An dem war ich insofern auch beteiligt, weil ich dafür gewesen bin, weil ich dabei war, wie es beratschlagt wurde, es zu machen. Ähm, nur an der Sache selber, an der Aktion selber, so, war ich in dem ja. Fall nicht beteiligt. Ähm, das Ergebnis dieser sogenannten 77er-Offensive der RAF war, Andreas Bader, Gudrun und die anderen waren tot. Für mich entfiel einer der Hauptgründe. Ja. Ähm, zweitens, innerhalb ähm, der RAF gab es eine Spaltung. Es gab eine ganze Reihe von Leuten, die gesagt haben, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt, das wollen wir nicht, wir gehen aus der Gruppe raus. In meiner Position hätte ich das so offen nicht sagen können. Mhm. Ich wusste schon, dass einige Leute der Meinung waren, ich sei ein Risikofaktor. Ich wusste einfach zu viel. Ich wusste zu viel über Kontakte im Nahen Osten, über, über, über, äh, mich hätte man nicht so einfach ziehen lassen, das war mir klar, deswegen habe ich einen anderen Weg gewählt, ich bin wirklich gegangen, also ich bin einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden gewesen, ich weiß, dass sie danach nach mir gesucht haben. Sie waren mir sogar ziemlich dicht auf den Fersen in Hamburg. Ich bin wieder zurück in meine frühere Heimatstadt, wo es noch eine Reihe von Leuten gab aus der Zeit vor der RAF, äh, mit denen ich Kontakt aufnehmen wollte, was dann letztlich auch funktioniert hat. Ähm, tja, ich habe ein Jahr in Hamburg geliebt und mich gewundert, weil ich mich eigentlich nicht mehr versteckt habe, dass sie so lange brauchen, um mich zu finden. Sie haben so lange gebraucht, warum auch immer. Das ist mir bis heute ziemlich unklar. Danach bin ich verhaftet worden, ja. zwei Prozesse, 18 Jahre Haft. Alles klar. Ähm, Stichwort 1977, das ist unser Stichwort für, oder mein Stichwort äh, für ein Ereignis, was dann, oder für eine Entwicklung, die dann sehr viel später eingesetzt ist. 7. April 1977, Ermordung von Siegfried Buback und eigentlich sehr schnell eine Identifizierung, wer sind die Täter, wer ist für dieses Attentat verantwortlich. Es findet dann auch eine entsprechende Verurteilung statt und im Grunde ist eigentlich seit äh, dieser Verurteilung äh, über mehrere Jahrzehnte klar, ähm, es hat das Attentat gegeben, dass äh, diese drei waren die beteiligten Täter. Äh, die haben dafür im Gefängnis gesessen, die haben, sind dafür verurteilt worden und fertig. Jetzt äh, blenden wir 30 Jahre später, gibt es die Diskussion, um eine vorzeitige Entlastung äh, in, aus der Haft von äh, einem der Täter von klar und äh, in dem Zusammenhang wird äh, Professor Michael Buback, der Sohn von Siegfried Buback, äh, unter anderem befragt, äh, was er denn von einer Begnadigung, einer vorzeitigen Begnadigung durch den Bundespräsidenten äh, hielte. Er hat dann ähm, und ähm, Sie haben das offensichtlich ja verfolgt, hat dann sich öffentlich dazu geäußert, dass sie gesagt hat, gut, ähm, mir wäre wichtig und auch meiner Mutter vor allen Dingen wäre wichtig, also uns beiden wäre wichtig, äh, dass äh, von äh, Hans-Christian Klar so etwas wie ein Bekenntnis, einfach eine Schuldanerkennung, äh, damit wir Klarheit haben, meine Mutter Klarheit hat, er selber Klarheit hat, ja, er ist der Schütze gewesen, er ist der Täter, es ändert an dem Sachverhalt nichts mehr, aber einfach dieses Wissen ist ja etwas, was die, die, die Nachkommen für die Nachkommen und die Angehörigen wichtig ist. Und als er sich in dieser Weise in der Öffentlichkeit geäußert hat, haben sie ja Kontakt aufgenommen zu ihm. Und zwar richtig hartnäckig. Also er schreibt ja in seinem Buch, dass äh, er wohl auf einer Reise gewesen ist und sie haben angerufen, sie haben auf den Anrufbeantworter gesprochen, sie haben nochmals angerufen. Äh, sie haben fast schon ein bisschen ungehalten auf dem Anrufbeantworter reagiert. Nein, also gut, also äh, etwas drängend, sagen wir es sagen positiv, sagen wir es drängend, äh, warum denn nun keine Rückmeldung erfolgt und so weiter. Ähm, was war der... Der Anlass, dass Sie den Kontakt zu Michael Bubak gesucht haben, was war das, was Sie ihm sagen wollten? Da muss man ein Stück früher anfangen. Nachdem ich verhaftet worden bin, habe ich äh, eigentlich ab äh, ja, dem Anfang der 90er Jahre mehrfach öffentlich gesagt, äh, wenn jemand, der Opfer auch meiner Taten, auch meiner Morde war, etwas darüber erfahren will, ja. dann stehe ich zur Verfügung. Das ist auch passiert, nicht nur im Fall von Herrn Buback, es betrifft auch andere Leute. In der Regel war es so, dass die von sich aus mit mir Kontakt aufgenommen haben. Und ja. Irgendwann habe ich äh, gelesen und äh, dann glaube ich auch ein Interview gesehen, wo äh, der Professor Michael Buback sagt, keiner von denen äh, ist bereit, darüber zu reden. Äh, ja. Keiner äh, will Auskunft geben. Das war für mich Anlass, ihm zu sagen, das stimmt nicht. Mhm. Äh, was ich dazu sagen kann, dazu tun kann, wenn es sie interessiert, äh, werde ich äh, gern tun. Äh, so kam der Kontakt zustande. Ähm, wir haben dann sehr lange darüber geredet und sehr schnell stellte sich eben raus, ähm, ja, dass ihm eigentlich nur die, ich sag jetzt mal, offizielle Auffassung der Bundesanwaltschaft ja. bekannt war. Ähm, 77 äh, folgende trat der Paragraph 129a in Kraft. Der erfordert im Zweifelsfall nicht den Einzelnachweis, äh, der ja, Mittäterschaft ja. vor Ort, äh, Beteiligung an der Planung, äh, Vorbereitung, äh, etc. reicht aus, äh, um als Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt zu werden. Natürlich äh, war im Jahr 77... Äh, eine Stimmung in diesem Land, die man sich heute schwerlich vorstellen kann. Wir haben ja inzwischen mit ganz anderen Herausforderungen zu tun, islamischer Terrorismus und so weiter. Trotzdem käme niemand auf die Idee, mit einer solchen, ich sag's mal, Hysterie mhm. äh, auf so etwas zu reagieren, sondern im Gegenteil, äh, ruhiger ist besser. Damals war es umgekehrt. Es sollten also alle möglichst äh, von der Straße weg äh, lebenslang in die Haft kommen. Ähm, ich kann natürlich im Nachhinein auch nicht sagen, äh, wer auf die Idee gekommen ist. Aber äh, für den Mordanschlag auf Siegfried Buback waren nach Meinung der, äh, des BKA, der Dienste, ETC, die Karlsruher verantwortlich. Wer ja. waren die Karlsruher? Unter anderem Christian Klar, Volkerts, Volkerts äh, Sonnenberg ja. ähm, und die äh, eine Dame. Tatsache ist, dass Sie zu dem Zeitpunkt schon hätten wissen können, dass es nicht stimmt. Sie haben die Haag-Papiere gehabt. Haag ist der Anwalt gewesen, den Sie schon angesprochen haben, der bei den Planungen im Jemen. Er war damals der Chef. Der, genau, das, das strategische Gehirn gewesen. Ja. Ja. Und äh, bei ihm sind ja die genannten Haag-Papiere gefunden worden, in denen alles drin stand, was 1977 passiert ist. Nur zu der Zeit war Christian Klar noch gar nicht in der RAF. <lacht> Kann also schlechterdings nicht daran beteiligt gewesen sein. Er hatte keine militärische Ausbildung, das heißt, mit schweren Maschinenwaffen konnte er gar nicht umgehen. Er wäre nie in Betracht gezogen worden, äh, an dem Attentat auf Siegfried Buback teilzunehmen, ja. aus den genannten Gründen. Erstens war er bei der Planung nicht dabei, zweitens hatte er keine militärische Ausbildung, er war schlicht nicht dabei. Ja. Das war das Wesentliche, was ich äh, dem äh, Michael Buback, dem Professor Buback, mitteilen ja. konnte. Was auch immer man Ihnen vorher erzählt hat, äh, Sie können mir glauben, er war nicht dabei. Es musste jemand von den Karlsruhern dabei sein, wegen der Ortskenntnisse. Und jemand, der schwere Motorräder fahren konnte. Davon gab es nicht viele in der Gruppe, eigentlich drei Leute. Der Günther Sonnenberg konnte es und hat es auch gemacht. Nur äh, es saß kein zweiter Karlsruher hinten und hat geschossen. <lacht> So viel konnte ich eben dem Michael Buback mitteilen, der natürlich erstmal bass erstaunt war, weil alle seine Informationen bis dahin eben anderweitig lauteten. Ja, ich meine, das eine ist ja die Überraschung, dass er in dem Moment, als er diese Informationen von Ihnen bekam, feststellen musste, dass das, was, er, was ihm bislang erzählt wurde, falsch war dass derjenige, der jetzt hier zur Begnadigung anstand, ähm, gar nicht, ich sag jetzt mal, Gegenstand seiner Forderung, in Anführungsstriche, oder seines Wunsches, äh, hätte sein können, dem Wunsch gar nicht nachkommen konnte, zu sagen, ich bin's gewesen, weil er mit der Tat nichts zu tun gehabt hat. So ist das und für das für ihn, und das zieht sich ja auch durch äh, sein Buch und auch die Gespräche, die wir miteinander geführt haben, wie ein Roter Faden, für ihn katastrophale ist ja der Zusammenbruch, des Vertrauens in die Bundesanwaltschaft in eine Institution mit der er in einer Weise auch innerlich verbunden gewesen über ist, Vater, ja. über seinen Vater, über seinen Schwiegervater, über seine, seine Frau äh, verbunden ist, äh, dass das so wie ihn quasi die politische, die, die Heimat eigentlich gewesen ist, die Institution, die über jeden Zweifel erhaben war. Nun stellt sich heraus, dass hier, wie Sie sagen, äh, ja, das sagt inzwischen nicht nur mehr ja, ja. ich. Also, ja, ja. Die sind fleißig am Zurückrudern bis heute. Ja, ja. Es gibt eine Neuauflage von äh, dem Buch von Professor Buback, das um 80 Seiten ergänzt ist. Letzte Meldung aus dem Bunker. <lacht> äh, für mich steht fest, die Dienste haben es gewusst, das BKA hat es gewusst. Es gab... Aus ihrer Sicht äh, im Jahr 77 und folgende äh, politisch opportune Gründe, einfach jeden zu verurteilen. Mit dem 129a hatte man auch das Instrument in der Hand, eben, äh, eben, äh, dass das man da gar nicht mehr den nach was ja. führen ja. musste. Es sind einfach alle wegen allem verurteilt worden, ja. wenn man so will. Und, äh, Gleichwohl bleibt es natürlich schon äh, Natürlich haben sie in die, der ja. Öffentlichkeit ja. dieses Bild, das erste, das sie in die Welt gesetzt hatten, Aufrechterhalten, ja, bis es eingestürzt ist, bis sie ja. einfach auch wegen der bekannt gewordenen Aussagen von Verena Becker, die ja, ja sehr früh schon erfolgt sind, sie wussten es und sie haben dem Professor Buback trotzdem nicht erzählt, was sie wussten, sondern haben ihre Fiktion ihm Aufrecht gegenüber haben. aufrechterhalten, bis er Ihnen gesagt hat, also Entschuldigung, aber da gibt es Sie Aussagen, da gibt es das, da gibt es das, da gibt es das, das kann nicht stimmen. Ja. Und seitdem sind Sie am Zurückrudern. Ja, ja Sie haben Verena Becker angesprochen. Ähm, lassen Sie uns das vielleicht gleich noch mit aufgreifen. Ähm, die äh, Informationen, die inzwischen vorliegen und die Michael Buback auch in seinem Buch publiziert hat, deuten ja darauf hin, ich sage das jetzt mal sehr vorsichtig, dass auf dem Sozius als Schütze nur eine Frau in Frage kommt, also im Grunde genommen eine, da gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Indizien, müssen wir jetzt nicht diskutieren, darauf hinweisen, dass es also kein zweiter Mann gewesen ist und dass es eine eher schmächtige, kleine Person gewesen ist. Und es deutet eben sehr viel auf Verena Becker hin. Ja, im Gegensatz zu ähm, Professor Buback bin ich mir da nicht ganz so sicher. Tatsache ist, äh, Verena Becker, ich habe schon gesagt, es gab nur eine kleine Gruppe von Leuten, die hm. schwere Motorräder fahren konnte. Verena Becker konnte, hat immer. Ähm, dieses Motorrad, das in Karlsruhe für den Mordanschlag auf den Generalbundesanwalt verwendet wurde, kam ursprünglich aus Köln, musste also von Köln nach Süddeutschland gebracht werden. Ja. Es ist ein Helm gefunden worden, in dem Haare waren, die wohl mit ziemlicher Sicherheit Verena Becker zuzuordnen sind. Das bedeutet aber nicht, Unbedingt. Nichts, nicht dass zwingend, sie ja. äh, auch diejenige war, die als Schützin hinten drauf gesessen hat. Ähm, wie gesagt, da bin ich mir nicht so sicher äh, wie der Professor Bubak, äh, dass sie das Motorrad dahin gebracht hat. Zweifelsohne. Ähm, von der militärischen Ausbildung her hätte sie es auch gekonnt. Ähm, gleichwohl, das was mir aus der Gruppe äh, zu Ohren gekommen ist, war etwas anderes. Mhm. Ähm ich war nicht dort, ich war nicht vor Ort. Mit letztlicher Sicherheit kann ich es klar, nicht sagen, klar. außer dass Christian Klar, klar ist absolut nicht war. Nicht wahr. Ja, ja. <lacht> ne, gut, also äh, auch das ist ja erstmal etwas, was insofern den Stein ins Rollen gebracht hat, weil mit dieser Information dann eben das hartnäckige Recherchieren, das ist ja ein richtiges Stück Detektivarbeit, also eine echte Meisterleistung, die Michael Buback da äh, absolviert hat, dieses, dieses Stück Recherchieren ähm, begonnen hat mit dem Anstoß. Äh, und am Ende steht auf jeden Fall, dass die offizielle Version, in welchen Nuancen sie nun nachher wie immer korrigiert werden muss, sei mal dahingestellt, ob das die offizielle Version, äh, die drei Jahrzehnte oder knapp drei Jahrzehnte erzählt wurde, falsch ist. So ist das. So, ähm, die Beteiligung von Verena Becker wirft, äh, wie auch immer, ob sie das Motorrad nur runtergefahren hat äh, oder ob sie selbst hinten gesessen hat, ob sie es gefahren hat. Aber die Beteiligung äh, hätte man ja 100 nach 129, insofern ist sie ja in der Sache nie angeklagt worden. Äh, stellt sich natürlich die Frage, warum äh, ist trotz der Erkenntnis, dass sie wie auch immer dort involviert war, ähm, nie zur Rechenschaft gezogen worden und vergleichsweise kurz überhaupt nur eingesessen. Das ist also was inzwischen ja bekannt ist, äh, auch ähm, publiziert worden ist in den Medien, Verena Becker hat äh, recht kurze Zeit nach ihrer Verhaftung ganz offenbar mit dem äh, Bundesnachrichtendienst zusammengearbeitet. Sie hat umfassende Aussagen gemacht, die bis heute unter Verschluss gehalten werden. Darum kämpft äh, Professor Buback ja. auch bis heute, dass man da endlich mal Einblick äh, ja. bekommt und äh, er fragt halt eben ganz offen, womit könnten heute noch Wohl und Wehe der Bundesrepublik gefährdet sein, wenn man nun äh, nach der langen Zeit endlich weiß, äh, wie es wirklich gewesen ist. Äh, es gab also die Frage, Wenn Verena ob, ja. Becker daran beteiligt war, und davon gehe ich aus, ob sie jetzt das Motorrad dahin gebracht hat Alles oder klar, das ja. lassen wir mal dahingestellt, aber sie hat mit dem BND zusammengearbeitet und sie hat eine Art Freibrief bekommen. Das heißt, bis heute fühlen die sich verpflichtet, sie zu decken, sie zu schützen. Sie haben ihr Wege aus der Haft äh, geöffnet, die den normalen Gefangenen der RAF, äh, sagen wir mal, nicht zur Verfügung standen, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, ja. Ähm, wie lange sie wirklich im Gefängnis gesessen hat, ist auch so eine Frage, ja. äh, die noch im Raume steht. Ähm, da gibt es ja das, was man sichere Häuser nennt und andere Möglichkeiten, auch jemand unterzubringen. Wie das alles gelaufen ist, ist bis heute unklar, wird bis heute unter Verschluss gehalten, äh, darf der Öffentlichkeit nicht äh, zu Wissen kommen. Und äh, das ist ja auch einer der Gründe, warum äh, der Professor Buback da bis heute hartnäckig ist, weil er sagt, also das verstehe ich nicht, das sehe ich nicht ein. Wie begründet ihr das? Ja. Ein ähnliches Bild ähm, stellt sich ja auch, wir haben äh, den Rechtsanwalt Haag schon angesprochen, bei Haag da. Sie haben es geschildert, aus eigenem Erleben, der strategische Kopf, also erst Anwalt, dann anschließend der strategische Kopf, der im Jemen das gesamte Jahr 1977 durchplant, das auch minutiös festhält, also in den Haagpapieren ist das alles umfänglich dokumentiert, was doch passiert. Auch da gibt es ja ein erstaunliches Missverhältnis zwischen dem, was... Die Justiz mit ihm gemacht hat und dem, was ihm als echten, eigentlichen Rädelsführer hätte passieren müssen. Ja, er hätte eigentlich die Position von Christian klar einnehmen müssen, um es mal ganz klar zu sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung, in, dem, ja. in der Zuschreibung der Rolle. Das ist nicht passiert. Das ist. Erstaunlicherweise sogar so, dass er, ich glaube, in drei oder vier Jahren nach seiner offiziellen Haftentlassung wieder die Anwaltszulassung für Baden-Württemberg hatte. Ja, da bis heute. Ähm, er ist inzwischen Müslihändler in Heidelberg. Jeder verbessert sich so gut er kann. Ähm, die, eine Prognose darüber, ob es bei ihm auch, äh, ich sag mal, Dienstverbindungen gibt, kann man die. Ja, also Entschuldigung, aber wenn man sich anguckt, was mit der überwiegenden Mehrzahl der RAF-Gefangenen passiert ist, sowohl in der Haft als auch danach, ja, da kommt man auf Ideen. Also ja. ich würde das nicht nur nicht ausschließen wollen, ich halte es sogar für ziemlich wahrscheinlich. Das führt aber, und das ist ja auch der die, die ja, ich sag mal, die Schwelle. Die, die letzte Schwelle eigentlich, die dann noch äh, in einer solchen Diskussion genommen wird. Wenn der eigentliche Drahtzieher, der eigentliche Kopf der Planung, der Anschläge und der Morde des Jahres 1977 sich ähm, zu einem wie auch immer geachteten Zeitpunkt äh, als jemand herausstellt, äh, wo man, ähm, wie Sie sagen, Verbindungen zu irgendwelchen Nachrichtendiensten oder Geheimdiensten äh, unterstellen muss, davon ausgehen muss, ähm, stellt sich natürlich die Frage, war das 1977 gegebenenfalls schon der Fall? Äh, was wäre da, ich sag mal, die Belege können wir es, Belegen können wir es nicht, aber Ihre durchaus zulässige Vermutung? Also ein paar Belege, die auch inzwischen äh, in den Medien publiziert worden sind, dafür gibt es schon. Meine Einschätzung ist die, dass es einem Geheimdienst im Nahen Osten, einem israelischen Geheimdienst, sprich der Mossad, daran gelegen war, an die damals militanteste Gruppe der Palästinenser jemanden heranzuspielen. Der Name einer Frau in diesem Zusammenhang ist inzwischen auch bekannt geworden. Sie streitet es ab, wird sie wohl auch weiterhin tun. Tatsache ist, dass diese Frau mit uns, über uns, als Mitglied der RAF in dieser Ausbildung in den Jemen gegangen ist. dass sie kurze Zeit danach, ich glaube, das hat keine zwei Monate gedauert, mit, einem, mit dem zweitwichtigsten Mann in der PFLP äh, also liiert, ja. liiert war, Popular Front for the Liberation Operation of Palestine, Palestine. Ja. Äh, gibt es bis heute. Mhm. Die haben geheiratet, es gab dann sogar ein Kind. Etwa ein Jahr darauf ist äh, der führende Kopf der PFLP, äh, jedenfalls wenn es um militante Operationen ja. ging, war die Haddad, äh, ja. bei uns Abu Hani, äh, ums Leben gekommen äh, aufgrund einer äh, unheilbaren Leukämieerkrankung. Einem äh, befreundeten Journalisten gegenüber hat der Mossad es im letzten Jahr nicht abgestritten, dass das eine ihrer Operationen war. Sie sind sogar so weit ins Detail gegangen, dass sie gesagt haben, es waren vergiftete belgische Pralinen, mit denen sie diesen Mordanschlag auf Wadi Haddad verübt haben. Diese belgischen Pralinen haben wir mitgebracht. Sie sind von dieser Frau an die Palästinenser weitergegeben worden. Die Palästinenser haben uns jedes Mal, wenn eine Reise von uns in den Nahen Osten anstatt, eine ganz lange Liste mitgegeben von Dingen, die dort schwer zu bekommen waren. Fing an von Prager Schinken. Die PFP besteht in erster Linie aus christlichen Palästinensern. Die dürfen hoffe, ein Schweinefleisch essen. Ja. Genau. Also Das ging von Prager Schinken bis hin über Schweizer Schokolade, belgische Pralinen, alles Mögliche, was sie gerne mitgebracht haben wollen was wir auch jedes Mal mitgebracht haben. Und offensichtlich, so die Auskunft, waren eben diese belgischen Pralinen, die letztlich dann, was jeder wissen konnte, Abu Hani hat die gekriegt und auch gegessen, die mochte er für sein Leben gern, die sind bei ihm gelandet. Und so es denn so war, und davon gehe ich aus, waren sie eben vergiftet und er ist zu Tode gekommen. Das heißt, wir haben hier eine Situation, in der die unterschiedlichen Mitglieder oder, oder ja, Mitglieder der RAF ein Baustein eines oder ein Mosaikstein eines ganz anderen Spieles gewesen sind. Jetzt frage ich einfach mal so von der, von der Psychologie her. Wenn man so etwas erfährt, Sie haben Ihre sehr persönlichen, Ihre sehr auch, ja, persönlichen Verbindungen und Ihr, Ihr Entwicklungsprozess sehr ehrlich dargestellt. Wenn man dann im Nachhinein so etwas erfährt, hat man das Gefühl, dass man missbraucht wurde? Wie, wie Manipuliert und benutzt. Missbraucht würde ich in dem Fall nicht in den Mund nehmen, weil äh, das sind Erkenntnisse im Nachhinein. Sie haben meine damaligen Handlungen, mein damaliges Tun, mein damaliges äh, in die Raff gehen nicht beeinflusst. Äh, insofern manipuliert, ja davon gehe ich ganz sicher aus und nicht nur ich. Man muss ja auch noch dazu wissen, dass es natürlich auch innerhalb der RAF ein ziemliches Wissensgefälle gab. Lange nicht alle wussten von allem. Ja. Auch wir haben innerhalb der Gruppe wiederum Leute manipuliert, wenn es uns zweckmäßig erschien. Insofern missbraucht ist für mich das falsche Wort manipuliert benutzt. Ja. Es ist aber trotzdem, wenn Sie von Manipulation sprechen, auch von Manipulationen, an denen der Sie quasi selber beteiligt waren, im Sinne eines unterschiedlichen Informations- und Wissensgefälles schon etwas anderes, wenn man bestimmte Informationen im Detail äh, für sich behält und, und nicht an jeden weitergibt. Das sind letztendlich strategische Überlegungen. Wenn das politische Ziel, das übergeordnete politische Ziel, eine, ich sag jetzt mal ganz platt und ganz, ganz reduziert, eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse gewesen ist, dann ist das eine Überschrift, dass auch die manipulierten, die von Ihnen mit weniger Information ausgestatteten RAF-Mitglieder ja so unterschrieben hätten. So, diese Schiene ist aber eine ganz andere Welt als wenn hinter einer RAF äh, oder hinter Aktionen der RAF ein äh, ausländischer Geheimdienst steht, der komplett andere Ziele äh, hat und ähm, eines der Ziele, aufgrund ihrer guten Kontakte, jetzt ihrer äh, im Plural gesprochen, äh, zu den Palästinensern ist, äh, unliebsame Palästinenser äh, zu ermorden, aus dem Weg zu beräumen. Das war ja nichts, was bei Ihnen irgendwie diskutiert wurde, was auf der Agenda stand. Also, wäre ja völlig undenkbar gewesen, Im Gegenteil. ganz im Gegenteil. Insofern hat das ja nochmal eine ganz andere Qualität. Das hat es. Wobei, das ist jetzt wieder auch im Nachhinein und eine Interpretation meinerseits. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst von Mossad in das eigentliche Ziel ihrer Überlegungen ja. wirklich eingeweiht worden ist. Insofern tun die sich auch deswegen bis heute sehr zäh damit, irgendetwas darüber herauszurücken, weil es würde ja auch ein seltsames Licht auf ihre Rolle werfen, weil sie im Grunde genommen auch genutzt worden sind. Äh, wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass der Mossad ihm gesagt hat, das und das ist unser Ziel. Seht mal zu, wie er uns dabei helfen können Also das widerspricht auch dem, was ich aus dieser Richtung ja, weiß. Ja. er stellt sich natürlich dann trotzdem die Frage, die ganz konkrete Frage, zurück ins Jahr 1977. Wenn also ein Szenario denkbar ist, dass ein Rechtsanwalt Haag, der als entscheidender Rädelsführer, Drahtzieher, strategischer Kopf all dieser ganzen Anschläge des Jahres 77 gilt und gelten muss, wenn dieser einen Diensthintergrund hat, wie muss man sich das vorstellen, dass dann die Planungen von ihm mit dem Mossad abgestimmt gewesen sind oder äh, dass er bei gewissen Aktivitäten so quasi als Spielwiese freie Hand hatte, äh, dass es auch da keine Querinformationen zwischen Mossad und BND gegeben hat. Also ich meine, den Generalbundesanwalt umzubringen äh, und andere hochgestellten Persönlichkeiten wäre ja schon mal eine, wenn das die Planung ist, von dem man im Mossad-Kenntnis hat, schon mal eine Querinformation an BND wert gewesen anstatt die einfach laufen Damit zu lassen. Damit wäre natürlich das Ziel Ihrer Aktion gefährdet. gefährdet. Ich glaube nicht, dass Sie das so furchtbar interessiert hat, welche Aufregung das hier in der Bundesrepublik verursacht. Ihr Problem war, dass zu diesem Zeitpunkt... Auch bedingt durch die äh, militanten Aktionen der Palästinenser, die Palästinenser äh, plötzlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Dass es da Organisationen gab, die man plötzlich bei Namen nannte, dass ja. jemand wie Yassir Arafat und einige andere Leute äh, ja, äh, im öffentlichen Interesse standen. Und das war was, wo Israel erstens gar kein Interesse daran hatte und zweitens mhm. natürlich auch unter Beweis stellen wollte, dass sie durchaus in der Lage sind, gegen diese militanten Gruppierungen vorzugehen, was sie auch getan haben. Also von den Leuten, die zum Beispiel am Black September in München beteiligt waren, lebt glaube ich noch einer, alle anderen wurden getötet. Von der damaligen äh, Spitzengruppierung der PFLP sind bis auf einen auch alle äh, getötet worden. Und äh, das war mit Sicherheit nicht der BND, sondern der Mossad, ist ja, ja auch bekannt. Äh, verheimlichen sie inzwischen ja eigentlich auch nicht mehr wirklich, äh, dass sie damals äh, Informationen, die ihnen sozusagen seitlich zugeflossen sind, durch die Möglichkeit, jemanden an die äh, Palästinenser heranzuspielen, nicht weitergegeben haben, äh, liegt in der Logik ihres Interesses und äh, macht insofern auch Sinn. Ja. das bedeutet auf der anderen Seite, dass ähm, die ähm, äh, Kenntnisse, die man, oder dass man äh, diejenigen, die in, äh, auf dieser Schiene in äh, der RAF involviert waren, und wir haben Haag, Becker und vielleicht den einen oder anderen noch, den man da äh, ansprechen müsste, dass die natürlich bis auf den heutigen Tag den schützenden Arm genießen und dann eben durchaus indirekt. Also spätestens dann gibt es die Querinformation zwischen Mossad, da muss es geben zwischen Mossad und dem BND, dass dann jetzt die Dienste heute hierzulande dafür sorgen, dass denen dann im Grunde genommen die Sache eher klimpflich, äh, also dass die die juristische Seite eher klimpflich ausgeht. Da funktioniert dann der Fehlstrang. Ja, das war ja aber auch dann. Ähm etwas nach 77. Ja, ja. insofern Ihr strategisches Ziel war erreicht, 1978 waren einige wichtige führende Köpfe der Palästinenser ausgeschaltet, wir haben dabei ziemlich sicher eine Rolle gespielt, danach bestand für Sie kein Grund, nicht zu sagen, also passt auf, Derjenige, diejenige, das sind auch unsere Kontakte. Damit geht man ein bisschen anders um als mit den anderen. Als mit den anderen, genau. Und es wird vor dem Hintergrund dann auch wiederum auch verständlich, warum sich bis auf den heutigen Tag, Sie haben vorhin mal die Frage gestellt, naja, nach drei Jahrzehnten, könnte man ja einfach die Bäckerpapiere beispielsweise oder die Aussagen von ihr auch mal der Öffentlichkeit zugänglich machen oder wenigstens der Familie Bubak oder der, den Angehörigen des Fahrers des Autos zur Verfügung stellen. Aber wenn ein solches Szenario zutrifft, wird natürlich auch klar, dass auch nach drei Jahrzehnten... Ich glaube, in meinem Leben werden die nicht freigegeben, um es mal ganz klar zu sagen. Ja. Äh, denn das, was zu vermuten steht, das bewegen wir uns natürlich jetzt komplett im Bereich der Spekulation. Äh, es muss einen Grund geben, ja, natürlich. warum Sie beharrlich mit dem Hintern ja. drauf sitzen. Äh, ja. So, Da gibt es nicht so furchtbar viele, viele Möglichkeiten. Aber, äh, ich denke, mit dem, was wir bisher analysiert haben, liegen wir da ziemlich. Das glaube ich richtig. Ja. Und es, warum sollte, wenn sich aus der Sicht äh, der, des Ergebnisses, dass man die führenden Köpfe der ähm, ähm, Volksfront zur Befreiung Palästinas äh, ermordet hat. Das Ergebnis ja aus der Sicht des Mossad ein positives gewesen ist. Äh, warum sollte man äh, eine solche Zusammenarbeit, solche Kooperationsmodelle, sage ich das mal, ähm, bis auf den heutigen Tage nicht auch noch pflegen? Und da will sich natürlich niemand in dieser so bespucken lassen. So sehe ich das peter Jürgenburg, ganz, ganz herzliches Dankeschön für äh, dieses Gespräch, für ähm, die, das große Maß an Ehrlichkeit und Offenheit bei einem verdammt schwierigen und verdammt äh, kitzlichen äh, Thema. Ähm, aber äh, ich glaube, den Aufklärungs- und Informationsbeitrag, den Sie in indirekter Weise über Professor Buback angeschoben haben und geleistet haben, und den Sie heute quasi äh, ergänzt und komplementiert haben, ähm, der ist wichtig, weil er doch ähm, ja, so bestimmte Strukturen deutlich macht, über die einfach mehr gewusst werden sollte in diesem unseren Land. Und dazu äh, haben Sie einen Beitrag geleistet. Dafür ganz herzliches Dankeschön. Ähm, Sie haben eine Reihe von Publikationen, die sich mit dem Thema RAF befasst haben, geschrieben. Der Abgang ist vielleicht das berühmt oder ist das berühmteste und bekannteste. Ähm, und insofern, äh, wer da, äh, sei es antiquarisch oder sei es äh, im, im, im Buchhandel, so dass noch möglich ist, äh, äh, sich weiter informieren will, der sei darauf hinverwiesen. Äh, in Kürze erscheint ein Buch, äh, äh, vorgestern, gestern, heute, Pünktchen, Pünktchen, morgen, Fragezeichen, in dem, äh, das haben Sie mir im Gespräch schon verraten, dass Wort Raff kein einziges Mal vorkommt. Insofern, wer also etwas von Ihnen lesen möchte, was mit der Raff nichts zu tun hat, den verweise ich auf dieses, dieses Buch. Dieses Buch beginnt 18 Jahre danach. Alles klar. Ganz herzlichen Dank. Okay. Liebe Zuschauer für das Interesse äh, an diesem zweifellos spannenden Gespräch auch meinerseits ein herzliches Dankeschön. Wie gesagt, ich will nochmal auf das Buch Der Abgang, weil das... Äh, in einer sehr umfassenden und sehr erschöpfenden Form darstellt, die Geschichte und die Erlebnisse von Peter Jürgenburg innerhalb der RAF verweisen. Und wer eben, wie gesagt, von ihm was lesen möchte, was mit der RAF nichts zu tun hat, der soll demnächst in den Buchhandel gehen und sich dort sein neuestes Buch zu Gemüte führen. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bei Gegen den Strom. Musik Exitus Ring 20. Im ganzen Hochtaunuskreis wissen Polizisten, Schutzperson 2 ist Alfred Herrhausen. Eine Ringfahndung nach den Tätern beginnt. Augenzeugen haben einen weißen Kleinwagen am Tatort gesehen. Polizisten kontrollieren jedes Auto, nehmen Personalien auf. Der Fahndungserfolg, den man sich möglicherweise davon verspricht, der ist aus meiner äh, Sicht und auch Erfahrung gleich null. Weil die Täter, entweder fassen wir sie noch in unmittelbarer Nähe, durch mehr oder minder Zufall, oder sie sind weg. Am Tatort versuchen Polizei und BKA Ordnung ins Chaos zu bringen. Journalisten klettern über Absperrbänder. Besonders Dreiste versuchen, über die Kanalisation zum Fahrzeug zu gelangen. Auf der Jagd nach einem Foto vom Opfer, das immer noch auf dem Rücksitz liegt. Auf einmal hat man einen Hubschrauber über dem Sedanweg äh, stehen. Wie kriegen wir den jetzt weg? Also dann äh, Funkruf hier an die Polizeihubschrauber, die hier leben und standen. Äh, man möge den doch bitte abdrängen. Erste Spurensicherung. Polizisten durchkämmen das Gebüsch entlang der Straße und den angrenzenden Kurpark gefunden wurde, dann vor allen Dingen der Zündmechanismus, natürlich Reste des Sprengsatzes und ähnliche Dinge. Unter dem Zünder ein Zettel mit dem Logo der Roten Armee Fraktion. Drei Tage nach dem Anschlag das Bekennerschreiben. Am 30.11.1989 haben wir mit dem Kommando Wolfgang Bär den Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen hingerichtet. Mit einer selbstgebauten Hohladungsmine haben wir seinen gepanzerten Mercedes gesprengt. Die Nachricht vom Tod des Bankvorstands erschüttert Wirtschaft und Politik. Es ist eine schlimme Sache, dass äh, völlig verführte, politisch völlig verquere, Mörderische Quatschköpfe glauben, sie würden irgendjemanden einen Dienst leisten, wenn sie solche hervorragenden Kerle umbringen. Bundeskanzler Kohl verzichtet auf eine geplante Rede, stattdessen eine erste Würdigung. Viele von uns, auch ich, verlieren einen treuen Weggenossen und guten Kameraden und Freund. Ich möchte ihm auch in dieser Stunde des Abschieds des ersten Abschieds, der ersten Reaktion auf diese furchtbare Tat. Ein herzliches Wort des Dankes sagen. Für vieles, was er uns, auch mir, gegeben hat, an Freundschaft und an Rat. Im Frankfurter Dom gedenken Kollegen und Freunde des Bankmanagers. Auch über die Deutsche Bank hinaus hatte er großen politischen und wirtschaftlichen Einfluss. Rückblende, 1970. Das Wirtschaftswunder beflügelt die deutsche Industrie. Alfred Herhausen, 39 Jahre alt und Vorstand der Westfälischen Elektrizitätswerke, wird von der Deutschen Bank angeworben. Die Deutsche Bank damals war etwas ganz anderes als heute für die gesamte Bundesrepublik und für ihr Wirtschaftssystem. Da hätte kein Mensch Nein gesagt. Das war eine Herausforderung, die konnte ein ehrgeiziger Mensch wie Alfred Herhausen und einer, der was gestalten wollte, auf gar keinen Fall ausschlagen. Es ist die Zeit der Studenten- und Jugendproteste in Deutschland. Demonstrationen gegen die alten Strukturen im ganzen Land. Die alten verkrusteten Vorgaben, die waren die verstaubten Hochschulen. Wir sind mit allem nicht mehr zufrieden. Die atomare Aufrüstung, ja, die Notstandsgesetze, die durch die Große Koalition entstanden sind. Äh, der Vietnamkrieg nicht zu vergessen. Das war, das war alles so extrem, wo die jungen Leute gesagt haben, nee. Das kann es nicht sein. Hier gehen wir auf die Straße. Und nicht nur das. Eine radikale Splittergruppe will mehr und legt 1968 Brandsätze in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Die Köpfe hinter den Anschlägen. Wutruhn Enslin, Andreas Bader und Ulrike Meinhoff. Die bader meinhoff Gruppe, wie sie anfangs hieß, später Bader-Meinhof-Bande, war sozusagen der kriminelle Zweig der 68er-Bewegung. Und er wurde ja gar nicht so richtig als kriminell wahrgenommen am Anfang. Es war strafrechtlich behaftete, antiamerikanische amerikanische Propaganda. So wurde es empfunden wird aber zunehmend gewalttätiger. 1972 verübt die Gruppe einen Bombenanschlag auf das US-Quartier in Frankfurt. Am 12. Mai explodieren Sprengsätze bei der Polizei in Augsburg und beim LKA München. 15. Mai. Ein gezielter Anschlag auf Bundesrichter Wolfgang Buddenberg mit einer Autobombe. Erst durch diese gezielten ähm, Angriffe auf die Mitglieder der, Ver der Verfassungsorgane kam die Gefährdung durch die RAF für diese Einzelpersonen. Der Personenschutz hat eigentlich immer auf Attentate erst reagiert. Also in den 70er, 80er Jahren ähm, wurde der Personenschutz immer weiter fortentwickelt und das war eine Entwicklung aber immer wieder auf ein Attentat, das passiert ist, also immer eine Reaktion. Das heißt, es hat eben auch lange gebraucht, bis der Personenschutz erstmal professionalisiert wurde. Schlag auf Schlag geht es weiter. Bomben zerstören das Axel Springer Gebäude in Hamburg und das Gelände der US-Streitkräfte in Heidelberg. Die Bundesrepublik in Angst. Da wurde man schon mitgenommen, ja. Und insbesondere, wenn wir Fahrzeuge kontrollierten. Irgendwann hatten wir dann die Maschinenpistolen auch. Die wurden dann auch verpflichtend mitzunehmen, ja, dass wir sagen, jede Streife hat die Maschinenpistole und wir sind teilweise, weiß ich noch, auf dem Knie haltend mit der Maschinenpistole gefahren. Ja. Also man war sich da schon bewusst und bei einer Kontrolle war die Maschinenpistole schon so schnell im Einsatz, dass man sagt, wenn der Gegner schießt, ich schieße zuerst. Ende Juni 1972 dann scheint der Terrorismus besiegt. Einer nach dem anderen werden die Mitglieder der bader meinhof gruppe verhaftet und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Alfred Herrhausen, damals Vorstandsmitglied der Deutschen Bank in Düsseldorf, verurteilt den Terror aufs Schärfste. Geboren 1930 stammt er aus bürgerlichen Verhältnissen. 1942 wird der herausragende Schüler auf ein Elite-Internat der Nazis in Feldafing geschickt. Und da ist er mit Sicherheit extrem indoktriniert worden. Es gibt Briefe, die nach Hause gehen, in denen das sehr klar zum Ausdruck kommt und nicht negativ, sondern dass man wirklich sieht, wie da von den Erziehern an einem nationalsozialistischen Weltbild gearbeitet wurde an den Schülern. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Jungen von einem Tag auf den anderen sich selbst überlassen. Der 15-jährige Alfred Herrhausen schlägt sich allein und zu Fuß zurück in seine Heimatstadt Essen durch. Ein Schock. Im Internat waren alle Nachrichten über den Krieg von den Schülern ferngehalten worden. Und dann erlebt er diese Desillusionierung nach dem Krieg. Er sieht plötzlich, was alles passiert ist. Er erfährt von den Konzentrationslagern, läuft durch dieses zerstörte Land und erlebt eine solche Erschütterung, worüber er auch Auskunft gegeben hat, wovon es auch Briefe von ihm selbst gibt, die in ihm... Wirkt, dass er im Grunde so eine Umwertung vornimmt. Also er hat noch immer im Kopf, ich trage Verantwortung für Deutschland. Vielleicht sogar ein bisschen überkandidat, würden wir heute sagen. Aber jetzt mit positivem Anspruch, das wieder gut zu machen, was er erfahren hat. Tanja Langer trifft als Abiturientin bei einer Talkshow auf Alfred Herrhausen. Eigentlich sollten sie und ein Mitschüler sich an der Diskussion beteiligen. Aber dazu kommt es nicht. Herrhausen überzieht seine Redezeit. Die Schüler werden anschließend noch zum Essen eingeladen. Nun war das sehr auffällig. Wir waren da mit Abstand die Jüngsten. Und äh, standen dann in diesem Kreis oder so in der Nähe. Und Alfred Herrhausen sah uns und sagte dann, Mensch, kommt, kommt mal näher. Wir wollen doch mal hören, was diese jungen Leute denken über unser Thema. Wir sind, dem war wahrscheinlich langweilig so. Und äh, ja, und dann war das tatsächlich so, dass wir ganz verblüfft waren, dass wir gefragt wurden, aber haben unseren Senf abgegeben und offenbar habe ich mich ein bisschen in Fahrt geredet. Und äh, das fand er irgendwie toll und sagte dann am Ende dieses Gesprächs, ich würde gerne wissen, was Sie denken und schreiben Sie mir. Es folgen ein jahrelanger Briefwechsel und persönliche Kontakte, die bis zu Herrhausens Tod bestehen bleiben. Im Laufe der Jahre erfährt Tanja Langer viel über den Bankmanager. Alfred Herrhausen studiert BWL in Köln und steigt 1952 als Direktionsassistent bei der Ruhrgas AG in Essen ein, bei der schon sein Vater gearbeitet hat. 1967 wird er Vorstand der Elektrizitätswerke Westfalen. Da blieb ein talentierter Manager den Bankleuten auf der anderen Seite eines Verhandlungstisches ganz sicher nicht verborgen. Und so ist dann irgendwann, Ende der 60er Jahre vermutlich, das Angebot an ihn herangetragen worden, in die Deutsche Bank einzusteigen. Und das eben nicht, sozusagen von der Pike auf sich hochzuarbeiten, sondern direkt als eine Art Anwärter auf den Vorstand. Sprich einer von zehn, zwölf wirklich entscheidenden Leuten der Deutschen Bank. In der Bundesrepublik wächst die Anhängerschaft der Roten Armee Fraktion. Statt sich nach dem Urteil geschlagen zu geben, will die inhaftierte erste Generation ihren Kampf gegen den Staat fortführen. Unterstützung erhält sie von ihren Anwälten und einer wachsenden Anhängerschaft im Untergrund. Es zog wieder die Härte im Strafvollzug ein und hat der Generation in die Hände gespielt, weil die Art und Weise, wie man mit der RAF in der Haft umging, dazu führte, dass die RAF neue Sympathisanten und sogar neue Mitglieder rekrutieren konnte. Brigitte Mohnhaupt, Mitglied der ersten RAF-Generation, übernimmt 1976 die Führung der Terrorgruppe. Schon 1975 gibt es einen ersten Versuch, die RAF-Gefangenen freizupressen, mit einer Geiselnahme in der Deutschen Botschaft Stockholm. Der Staat bleibt hart, zwei Geiseln sterben. 1977 wird zu dem Jahr des Terrors. Unbekannte erschießen Generalbundesanwalt Siegfried Buback in seinem Auto. RAF-Terroristen töten einen Kollegen Herrhausens, den Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto. Bei Bubak hat man einfach gesehen, dass Personenschutzer, die mit im Auto sitzen, einfach nicht effektiv sind, sondern man braucht Begleitfahrzeuge, die vorausfahren oder die auch hinterherfahren, die sozusagen das Umfeld im Blick haben. Und da sind eigentlich die größten ähm, Veränderungen passiert. Ähm, zunächst einmal in sehr hektischer Art und Weise. Die Anschläge der zweiten RAF-Generation lösen eine fast hysterische Angst aus. Ich habe die Fahndung am eigenen Leibe verspürt. Mein Vater fuhr damals einen BMW und ich durfte manchmal den BMW fahren, als ich so 20 war. Und bin etwas schnell gefahren und geriet in die Polizeikontrolle und wurde aus dem Auto gezogen, auf den Boden gestoßen. Verspürte äh, irgendeine Waffe im Kreuz. Äh, es war schon eine sehr aufgeladene Situation. 5. September 1977. Arbeitgeberpräsident Hans Martin Schleier, ein guter Bekannter Herrhausens, wird entführt. Die Personenschützer werden erschossen und Schleier vor aller Augen Geisel der RAF. Bundeskanzler Helmut Schmidt beschließt, der Staat ist nicht erpressbar, die RAF-Terroristen bleiben in Haft. Alfred Herrhausen, gelegentlicher Berater des Bundeskanzlers, geht mit dieser harten Linie konform und hinterlegt ein Schreiben. Ich, der unterzeichnende Alfred Herrhausen, erkläre, für den Fall meiner Entführung bitte ich auf unverantwortliche Erpressungen, die sich gegen den demokratischen Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland richten, nicht einzugehen. Daran sieht man natürlich, wie die Stimmung zur damaligen Zeit war. Leute wie Herrhausen rechneten damit, dass sie ein großes Risiko eingehen würden, trotz aller Bewachung entführt zu werden. Und Herrhausen wird das ganz gewiss genauso empfunden haben wie damals alle Leute, als unglaubliche Demütigung auch der, der person. Schleiers. Oktober 1977. Palästinensische Terroristen entführen die Lufthansa-Maschine Landshut, um die RAF zu unterstützen, erschießen Pilot Jürgen Schumann. Nach fünf Tagen Irrflug stürmt die Eliteeinheit GSG-9 das Flugzeug, verhaftet die Entführer und befreit die Geiseln. Als die Landshut in Mogadischu gestürmt war, da, das kam dann natürlich auch über Funk. Ich hatte zufälligerweise Nachtdienst und weiß noch, ich habe mich ähm, im... Dienstfahrzeug am Kurhaus in Bad Homburg aufgehalten. Da haben wir Freudenschreie losgelassen, dass die Aktion mit der GSG 9 gut über die Bühne gegangen ist. In der gleichen Nacht begehen die inhaftierten RAF-Terroristen im Gefängnis Selbstmord. Einen Tag später finden Polizisten die Leiche von Hans-Martin Schleier im Kofferraum eines Autos. Im November 1982 wird Brigitte Mohnhaupt nach drei Jahren auf der Flucht verhaftet, als sie sich einem Waffenversteck der RAF nähert. Zehn RAF-Aussteiger flüchten in die DDR. In der Bundesrepublik kehrt Ruhe ein. Trügerische Ruhe. Solange man weiß, dass es irgendwo noch jemanden gibt, der äh, sozusagen eine Fortsetzungsstory schreibt, solange muss man auch damit rechnen, dass äh, wieder was passiert. 1988 wird Alfred Herhausen alleiniger Vorstandssprecher der Deutschen Bank und beginnt mit umfassenden internen Umstrukturierungen. Vier Jahre zuvor teilt er sich den Posten noch mit dem Dienstälteren Friedrich Wilhelm Christians. Das hat Herhausen insofern umgekrempelt, als er erstmal das Kollegialprinzip des Vorstandssprecherpostens aufgelöst hat. Es waren nach Abs eben immer zwei Leute gewesen, gerade weil man die auch nicht zu so mächtig werden sehen wollte. Und er hat sehr zielstrebig, als er der Zweite wurde, dann darauf hingearbeitet, dass in dem Moment, wo derjenige, der länger da auf diesem Posten saß als er, in Ruhestand gehen würde, nur ja, keiner nach ihm kommen würde, sodass er diesen Posten nicht zu teilen hatte. Alfred Herrhausen öffnet der Bank die Türen zum internationalen Geschäft. Die Zahl der Mitarbeiter im Ausland verdoppelt sich. Herrhausen treibt die viel kritisierte Umstrukturierung von Daimler-Benz und deren neue Rüstungssparte voran. Er gilt als der mächtigste Bankmanager Deutschlands. Wir sind ein großes Institut und wir versuchen diesen Einfluss, andere Leute nennen das Macht, so anzuwenden, dass es der Wirtschaft und der weiteren Entwicklung der Bundesrepublik förderlich ist. 1987 brüskiert Herrhausen die internationale Bankenwelt, als er sich für einen teilweisen Schuldenerlass der dritten Welt einsetzt. Die Schuldenkrise bedrohe den Frieden und die gesamte ökonomische Leistungsfähigkeit. Nun war er nicht der Vater Theresa sozusagen, der, der, der, der ganz Gute. Er hat auch die Tür geöffnet für das, was heute die Deutsche Bank in den Untergang treibt, nämlich für, die, für das kräftige Beschäftigen mit äh, Investmentfonds. Das hat äh, Herrhausen angefangen. Aber da war beides da. Da war das ganz große globale Gerechtigkeitsdenken. 1985. MTU-Chef Ernst Zimmermann wird das erste Opfer der dritten Generation der RAF. Dann ein Anschlag auf die US Airbase in Frankfurt. Eine Autobombe tötet zwei Menschen, 23 werden verletzt. 1986 trifft ein Sprengsatz das Auto von Siemens-Manager Karl-Heinz Bergkurz. Die Bombe deponiert auf einem Fahrrad am Straßenrand. Diplomat Gerold von Braumühl 1986 vor seinem Haus erschossen. 1988 überlebt Staatssekretär Hans Tietmeier ein Attentat. Alfred Herrhausen ist erschüttert über den Tod der Manager, die er kennt. Ihm ist klar, wie gefährdet er selbst ist. Die Wirtschaft hatte doch ziemlich langsam reagiert ähm, und erst... Mit dem Anschlag auf Karl-Heinz Beckhurtz, dann 86, war ganz klar, die RF hatte sich die militärischen, wirtschaftlichen Repräsentanten ausgesucht, um ein Signal zu setzen, Symbolfiguren zu treffen, gegen das kapitalistische System vorzugehen. In den 80er Jahren erlebt die private Sicherheitsbranche einen nie gekannten Boom. Reaktionen auf terroristische Anschläge werden trainiert. Hier das plötzliche Vorschießen eines Fahrzeugs, wie bei der Schleierentführung. Alfred Herrhausen fällt in die Gefährdungsstufe 1. Mit einem Anschlag ist zu rechnen. Als Berater von Bundeskanzler Kohl reist er nach Russland, verhandelt mit der DDR über Milliardenkredite. Private Personenschützer werden zu seinen ständigen Begleitern. Herrhausen hatte vier Personenschützer ähm, von der Deutschen Bank. Und zwar die ihm in einem Vorausfahrzeug begleitet und in einem nachfolgenden Fahrzeug begleiteten. Jeweils zwei vorne, zwei hinten und natürlich einen Fahrer hatte er in einem gepanzerten Wagen. Das war sozusagen der, der Personenschutz, der von der Deutschen Bank zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, von staatlicher Seite hat man dann eben von ähm, der Landespolizei in Hessen äh, ihn in eine Schutzmaßnahme 5 eingeordnet. Das heißt, stündlich fuhren Polizisten äh, des Landes Hessen an seinem Wohnort vorbei und sozusagen die Lage. Zu besonderen Anlässen wird Alfred Herrhausens Schutz noch verstärkt. Man hatte ja öfters politischen Besuch. Das heißt also, dann wurde auch ein über die Kriminalpolizei einen Innenschutz gefahren und wir als Schutzpolizei haben halt einen Außenschutz gemacht. Und da muss man dann sagen, da war Herr und Frau Herrhausen, sich nicht schade genug auch mal eine Kanne Kaffee rauszubringen oder zu sagen, kommen Sie doch rein, es ist kalt. Also da kam schon, ich will das jetzt nicht überstilisieren, aber da war schon so ein bisschen Menschlichkeit und das tat einem auch immer wieder gut. 1989 bittet Alfred Herrhausen um ein Gespräch mit Günter Scheicher, Chef der Sicherungsgruppe für staatlichen Personen- und Objektschutz. Es gibt äh, eben in diesem Gespräch eine Unterhaltung darüber, was Herrhausen so samstags, sonntags eben tut. Und ähm, er meinte daraufhin, er fährt ihm gern Fahrrad durch den Taunus. Ähm, und Herr Scheicher fragte ihn eben so, aber jetzt auch immer die gleiche Strecke. Und da sah man dann schon, wie Herrhausen zögerte und ähm, wo er merkte, oh je, ja genau, ich fahre eigentlich immer die gleiche Strecke. Und äh, für Günter Scheicher war das eben damals schon ein Zeichen, das ist lebensgefährlich, wenn sie das tun. Sie müssen ähm, hier Strecken abwechseln, sie müssen auch begleitet werden. Ähm, sie können sich nicht privat einfach äh, ganz frei und alleine durch den Taunus auf immer gleichen Strecken bewegen. 9. November 1989. Die Grenze zur DDR ist offen. Die vorangegangenen Terrorjahre rücken in den Hintergrund vor diesem historischen Ereignis. Alfred Herrhausen spricht sich am 20. November 1989 explizit für die Wiedervereinigung aus. Damals noch ein radikaler Gedanke. Ich fand es interessant, dass er mitten in diesem Taumel eigentlich so ganz, realistisch und nüchtern eher auf die Situation geguckt hat. Obwohl er sich sehr gefreut hat, aber er sagte, man weiß nicht, wie es ausgeht, man weiß nicht, wohin es führt, man weiß nicht, wie man das bewältigen wird. Bad Homburg, 30. November 1989. In der Kurstadt im Taunus beginnt ein frostiger Herbsttag. Der 30. November 1989 sollte eigentlich ein Tag werden wie jeder andere. Ich habe meinen Dienst morgens begonnen, 6.30 Uhr. Ja, und so nach zwei Stunden kommt man so ein bisschen ja, in die Ruhe. 8.29 Uhr. Alfred Herrhausen verlässt sein Haus und steigt in seinen gepanzerten Mercedes. Um 8.30 Uhr fährt die Kolonne los Richtung Frankfurt. Herrhausen bereitet sich während der Fahrt auf eine Sitzung vor. Er war in einer furchtbaren Stressphase und in der Bank gab es schwierige Entscheidungen, die anstanden, soweit man weiß. Also es gibt auch die Gerüchte, dass er kurz vor seinem Rücktritt gew gewesen wäre. Die Autos kommen gut durch. Der erste Berufsverkehr in der Kurstadt hat sich gelegt. Alles wirkt ruhig. Wir sind doch noch vorbeigefahren. Wir haben uns noch mit dem Sicherheitsdienst äh, zugewunken. Ja, alles okay? An diesem Tag nehmen die Fahrer die Route über den Seedammweg. Er hätte einen zweiten Weg über den Quellenweg gehabt, einen anderen Weg durch den Wald Richtung Waldfriedhof, aber der wäre ja, wahrscheinlich noch schlechter zu schützen gewesen. 8.33 Uhr. Ein weißer Lanscher biegt von der anderen Seite in den Sedamweg ab und blockiert die Gegenspur. Das spätere Fluchtfahrzeug. 8.34 Uhr. Die Autos passieren ein unauffälliges Fahrrad am Straßenrand. In den Wochen nach dem Attentat rekonstruieren die Ermittler den brutalen Mord. Die Stadt hatte ja den Gehweg vor der Taunustherme mit äh, Pollern äh, abgeriegelt, um dort einen Falschparken zu verhindern. Äh, letztendlich wurde an einen dieser Poller wurde ja ein Fahrrad gestellt, hinten ein Korb. Auf dem Gepäckträger die Bombe. Nachdem das erste Fahrzeug vorbei ist, schaltet sich eine Lichtschranke ein. Herrhausens Wagen passiert die Lichtschranke und löst die Explosion aus. Und die war auch nicht so, dass das ganze Auto explodiert, dass der Fahrer mit drauf geht, ja. Sondern die war so gezielt mit einer Kupferplatte, die da vorgewölbt war, die sich aufgrund der Beschleunigung und des Sprengstoffes so verformt hat, dass sie wie eine Spitze in die Panzerung reinging. Denn die Panzerung hat ja gar keine Chance gehabt. Ja. Das ist alles nach innen weggeplatzt. Und das Auto hebt ab, dreht sich auf, und bleibt quer stehen auf der Fahrbahn. Also das war schon enorm. 7 Kilogramm TNT-Sprengstoff auf einer gewölbten Kupferplatte. Durch die Explosion verformt sich die Platte zu einem Projektil und schlägt in die Panzerung ein. Ein Panzersplitter trifft Alfred Herrhausen am Oberschenkel. Er verblutet. Herrhausen ja, hatte leider so ein gepanzertes Auto, wo er das Fenster runterkurbeln konnte. Und da entstehen immer Schwachstellen in der Panzerung. Das heißt, man hat weichere Schweißnähte, die dann eben im Falle eines solchen Anschlags dann doch brechen. Am Anschlagsort finden die Ermittler Reste des Kabels, das den Sprengsatz mit dem Auslöser verbunden hat, unter dem Asphalt verlegt. Die RAF-Terroristen hatten als Bautrupp getarnt Anfang Oktober 1989 den Asphalt geöffnet mit Hammer und Meißel. Sie, Sie wurden sogar noch angesprochen von Leuten, von Bauarbeitern aus dem vom Arbeits-, vom Amtsgericht war das. Da war eine Baustelle. Sagen, was haben Sie denn da für Material? Wie machen Sie denn den Boden auf? Wollen Sie Werkzeug haben oder so ähnlich? Die Männer verlegen den Sprengdraht unter dem Asphalt und betonieren die Straße wieder zu. Ja, die Frage stellt sich dann natürlich, warum ist uns das nicht aufgefallen? Ne? Das ist eigentlich der, der Punkt. Ähm, ansonsten ist das von der rein technischen Ausführung einfach einfach. Sie legen einen Draht, äh, verbinden den mit äh, dem Sprengsatz und haben irgendwo im Gebüsch lauernd äh, sich einen Platz ausgesucht, in dem sie hinreichend Deckung haben, und warten halt äh, auf das Ereignis. Das 86 Meter lange Kabel verläuft locker in der Erde vergraben, bis in den Bad Homburger Kurpark. Dort schließen es die Terroristen an den Zünder an. Ein Teil des Sprengdrahts liegt auf dem Gelände der Taunustherme, was möglicherweise einen ersten Attentatsversuch vereitelt hat. Dann gab es ja noch diese Besonderheiten, dass der Hausmeister des Seelenbades die Kabel gefunden hat und dachte aber, das seien Drähte, die noch übrig geblieben seien, von dem Laternenfest in Bad Homburg. Dann hat sie einfach weggerissen, hat keinem was gesagt, ja, sonst wären wir vielleicht drauf gekommen. Und die Täter haben es geschafft, sie wieder eben hinzulegen, wieder noch, äh, neu zu verbinden und sozusagen das Attentat peu à peu vorzubereiten. November 1989. Die Attentäter sind wieder am geplanten Tatort. Diesmal getarnt als Vermessungsdruck. Sie justieren die Lichtschranke, die später den Sprengstoff zünden wird. Eine komplizierte Angelegenheit. Der Kontakt zum Reflektor kann durch Vibrationen oder starken Wind gestört werden. Also da kann man nicht ein Buch nehmen, nachlesen, in den Keller gehen, mit Autos spielen und machen, denke ich, das geht nicht. Also Das muss man trainieren. Ja. Ich denke schon, dass es im Ausland war, dass die das auch trainiert haben, in weiten Flächen, vielleicht Wüsten ähnlich, ja, wo sie gesagt haben, so müsst ihr agieren. Die Ermittler fragen sich, woher hatte die RAF das Fachwissen für solch einen Hightech-Anschlag? Die erste Generation der RAF lässt sich von der palästinensischen Guerilla PFLP ausbilden. Beide Gruppen stehen sich ideologisch nahe, sind marxistisch-leninistisch orientiert. Die erlernte Technik setzt die RAF das erste Mal 1979 in Belgien ein, gegen den amerikanischen General Alexander Haig. Bei dem Anschlag im Sommer 1979 auf den NATO-General Haig hat äh, die RAF ihr Wissen aus dem Ausbildungslager im Jemen umgesetzt. Äh, und zwar wie folgt, äh, man hat äh, Sprengstoff, äh, der aus Italien eingeschmuggelt worden war, in einen Kochtopf gegeben. Man hat diesen Kochtopf unter einer Straßenrampe, die über eine Brücke führte, äh, vergraben. Äh, um ihn nicht sichtbar zu machen, hat äh, eine verdeckte Leitung von diesem Topf nach außen gelegt und über ein ungefähr 60 Meter langes Kabel zu einer Zündstelle, einem Schalter und einer Batterie, die per Hand ausgelöst werden konnte. Zur Vorbereitung des Attentats hatte die RAF das Fahrzeug gefilmt, Geschwindigkeit und Auslöseverzögerungen berechnet. Die Bombe zündet zu spät. General Haig wird nur leicht verletzt. Nächster Anschlag wieder auf ein Auto. 1981 in Heidelberg. Mit einer Panzerfaust schießt ein Terrorist auf die gepanzerte Limousine von US-General Frederick Croson. Beim Schießen mit der Panzerfaust, das auch im Jemen 1979 geübt worden ist, muss berücksichtigt werden, dass das Fahrzeug, das beschossen wird, sich bewegt. Und dieses Geschoss, das aus der Panzerfaust abgefeuert worden ist, hat das gepanzerte Fahrzeug von General Größen nur im hinteren Bereich getroffen. Die Terrortechniken der RAF sorgen international für Aufsehen. Jahre nach dem Attentat auf Herrhausen kontaktiert der amerikanische Journalist David Crawford Autorin Tanja Langer. Er hat Dokumentationen über Attentatsvorbereitungen in Stasi-Unterlagen gefunden. Unter anderem Experimente mit fernausgelöstem Sprengstoff, mit Lichtschranken als Auslöser. David Crawford war einer der Ersten, die auch untersucht haben, wo waren die Verbindungen zwischen der RAF und der Stasi und der hat mir dann auch Unterlagen zukommen lassen, wo er zum Beispiel diese Experimente, die Milke gemacht hat mit diesen Lichtschranken, bei denen dann Autos explodierten, hat zukommen lassen und ich habe die dann selber auch nochmal weiter recherchiert. Ein Stasi-Lehrgang von 1982 beschäftigt sich explizit mit der Sprengung eines selbstfahrenden Autos, ausgelöst durch einen elektrischen Kontakt. Nach monatelanger akribischer Vorbereitung ist die Präsentation vor Stasi-Chef Erich Mielke ein voller Erfolg. Aber als der Genosseminister startete, der Wartburg sich in Bewegung setzte, nach Sekunden in Flammen aufging, hatten wir Freudentränen in den Augen, weil sich die Mühe gelohnt hatte. Dieses von der DDR-Staatssicherheit gesprengte Fahrzeug könnte man fast für den Herrhausen-Mercedes halten. Das war eine perfide Art äh, der Bombe, aber es war technisch gesehen keine neue Art von Bombe. Ich gehe davon aus, dass diese Art äh, von Sprengladung auch äh, erlernt worden ist von RF-Mitgliedern in der DDR oder sogar schon in diesem Lager 1979 im Jemen. Die beim herhausen attentat verwendete Kupferplattentechnik wird im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Aber wer hat die Herrhausen-Bombe so konstruiert? Augenzeugen sehen die Attentäter noch weglaufen. Danach tauchen sie ab. Vom Anschlag zu sehen. Dass ich es gemacht, dass es gelungen ist, das werden die sicherlich sehen. Dann der Fußweg, den die benötigen, zum Fahrzeug, der in der Nähe abgestellt ist. Dann die Flucht über den Europakreisel in Bad Homburg auf die Autobahn Richtung Frankfurt. Fünf Minuten. In einem 20-Kilometer-Radius fanden alle verfügbaren Einsatzkräfte nach den Flüchtigen. Nach einer Stunde bricht der Verkehr im Raum Frankfurt zusammen. Am Nachmittag geht auch im 40 Kilometer entfernten Mainz nichts mehr. Es wurde vor Ort an diesen Kontrollstellen. Jede Person erfasst, gegebenenfalls auch Fahrzeugpersonen durchsucht. Daran zweifelten wir. Und sagten, man möge doch auf selektive Kontrollen umschalten. Salopp gesagt, um nicht die 95-jährige Großmutter zu kontrollieren. Und dann kam auch der Funkspruch, hier ist Bali, hier ist Bali, das war das BKA. Es ist nicht unsere Philosophie, zu diesem Zeitpunkt auf selektive Kontrollen umzuschalten. Bis zum späten Abend hält das BKA an den engmaschigen Kontrollen fest. Ohne Erfolg. Die Bundeswehr wertet Luftaufnahmen aus und entdeckt den Fluchtwagen in Frankfurt. Er ist als gestohlen gemeldet. Von den Tätern keine Spur. Kein Hinweis, kein Indiz bringt die Ermittler weiter. Alle Fahndungen verlaufen im Nichts. Dann meldet sich der abgeschaltete V-Mann Siegfried Nonne. Er wisse, wer die Täter seien. Nonne war ehemaliger Vormann äh, des hessischen Verfassungsschutzes. Er war äh, psychisch problematisch, schon möchte ich es mal ausdrücken. Ein solcher Hinweis kann aber nicht äh, vernachlässigt werden. Er hat sich im Übrigen schon wenige Tage nach dem Anschlag bei seinem früheren v gemeldet. Er wolle ein Treffen, er hätte etwas Wichtiges zu sagen. Dieses Treffen kam leider da nicht zustande, weil Nonne äh, krank war und äh, in ärztliche Behandlung sich begeben musste und erst im Sommer 1991 ein Gespräch mit dem Verfassungsschutz stattfand. Der Informant nennt Namen, beschuldigt die gesuchte RAF-Terroristin Andrea Klump und einen abgetauchten mutmaßlichen Terroristen Christoph Seidler. Wir Ermittler haben ihn später wochenlang vernommen, Alleine mit dem Bundeskriminalamt, mit dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes. Und haben ihn begutachten lassen äh, von einem Psychiater und einem äh, Psychologen. Und das Ergebnis war kurz zusammengefasst. Was er erzählt über die Beteiligung von Christoph Seidler und Andrea Klump an dem Anschlag, ist plausibel. Im September 1989, so der ehemalige V-Mann, bitten Seidler und Klump ihn um Hilfe bei der Attentatsplanung. Er habe den Tatort ausspioniert und Fotos gemacht. Außerdem habe er die Straßenbaukleidung besorgt. In seiner Wohnung hätten zwei weitere Täter gewohnt, die er nur als Stefan und Peter kenne. Fahndungs- und Phantombilder werden veröffentlicht und an alle Polizisten verteilt. So sah das damals aus. Das waren die Hilfsmittel, die wir hatten, das hatte jeder Kollege einstecken. Da war jeder aktuell gesuchte Terrorist drauf. Und dann hat man halt versucht, diese Karten dann aktuell zu halten. Wir hatten die teilweise dann, wenn jemand größer oder kleiner war, hatten wir die sogar an die Wand gepinnt, dass man sagte, aha, die Person ist so groß, die andere ist vielleicht ein bisschen kleiner. Dann meldet sich die RAF zu Wort. Wir hatten nie Kontakt zu dem vs spitzelnonne Dieser Mist, wir hätten bei ihm vor der Aktion gegen Herrhausen gewohnt, er, der Spitzel, hätte vorher von der Aktion gewusst und sogar bei der Vorbereitung geholfen, ist nichts anderes als die Lügenkonstruktion bundesdeutscher Geheimdienste, mit der konkrete Ziele verfolgt werden. Der V-Mann widerruft seine Aussage im Juli 1992. Der Verfassungsschutz habe ihn unter Druck gesetzt. Dann widerruft er den Widerruf. Die Journalisten hätten ihn unter Druck gesetzt. Am 22. November 1996 stellt sich der als Terrorist gesuchte Christoph Seidler der Bundesanwaltschaft. Er sei zum Tatzeitpunkt im Libanon gewesen. Das Ergebnis dieser forensischen Wahrheit, was kann nachgewiesen werden in Sachen Nonne, war, dass seine Aussagen nach diesem Geständnis, Widerruf, Widerruf des Widerrufs und vor dem Hintergrund der Einlassungen der beiden damals Beschuldigten Klump und Seidler keinen Bestand haben kann und äh, die Ver Ermittlungsverfahren gegen Klump und Seidler äh, wegen des Anschlages äh, auf Alfred Herrhausen wurden dann später eingestellt. Andrea Klump wird 2004 wegen Beteiligung an einem Anschlag in Budapest zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. In den 90er Jahren geht der linke Terror weiter. Staatssekretär Hans Neusel überlebt einen Anschlag der RAF. Treuhandchef Detlef Karsten Rohwetter wird 1991 von einem Heckenschützen in seinem Arbeitszimmer erschossen. 1993 der letzte Anschlag der RAF auf den leeren Neubau der JVA Weiterstadt. 27. Juni 1993, Bahnhof Bad Kleinen. Ein Einsatzkommando der GSG 9 stellt die mutmaßlichen Köpfe der dritten RAF-Generation. Wolfgang Grams wird beim Schusswechsel getötet, Birgit Hogefeld festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Hogefeld könnte Licht in den Fall Herrhausen bringen, aber sie schweigt. Bis heute. Nach ihrer Verurteilung fordert sie die Auflösung der RAF, die 1998 lapidar per Fax bekannt gegeben wird. Für die Ermittler nur ein kleiner Erfolg. Ich glaube nicht, dass man die RAF zerschlagen hat. Die ist zerfallen, weil die Zeit über sie hinweggegangen ist. Der RAF fehlte das Umfeld, in dem sie sich in der ersten und zweiten Generation noch einigermaßen hatte wohlfühlen können. Die, dieser kriminelle Laden ist schlichtweg ausgetrocknet. Noch immer leben ehemalige Terroristen im Untergrund. Inzwischen im Rentenalter begehen sie Überfälle, offenbar, um sich Geld zu beschaffen. Ein Überfall auf einen Supermarkt und ein gescheiterter Raubversuch werden den untergetauchten Ex-RAF-Mitgliedern Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg zugeschrieben. Ich denke aber, dass das nichts mehr mit Terrorismus zu tun hat. Die nutzen ihre Kenntnisse, um sich am Leben zu halten ja, und um sich eben nicht offenbaren zu müssen, weil sie natürlich genau wissen, was dann passiert. Dass man nicht rankommt an sie, dass sie nicht greifbar werden, das ist halt was ein Ermittler nicht befriedigen kann. Ne? Im Laufe der Terrorjahrzehnte werden viele Mitglieder der RAF gefasst, verurteilt und wieder freigelassen. Doch keiner packt aus. Viele Attentate bleiben bis heute ungeklärt. Ich verfolge jetzt RAF-Taten, seitdem ich Journalist bin, seit 33 Jahren. Ich hatte mir erwartet oder erhofft, dass äh, RAF-Täter in der letzten Phase ihres Lebens, in der sich jetzt alle befinden, das sind ja jetzt alle äh, jenseits der 75 und der 80, irgendwann auspacken und das Bedürfnis empfinden, so eine Art äh, Testament abzulegen. Es ist bislang nicht dazu gekommen. Alfred Herhausen war das 32. Todesopfer der RAF. Ein Bankmanager der Widersprüche. Vom ns elite internat zur Nummer 1 der deutschen Bankenwelt, Befürworter des Turbokapitalismus, der sich gleichzeitig für die Entschuldung der Dritten Welt einsetzte. Ich glaube, dass Alfred Herrhausen jemand war, der Ideale hatte. Der hat sich vielleicht manchmal verrannt, das kann man im Nachhinein immer toll beurteilen. Jeder weiß es dann besser. Aber er hatte Ideale und die, die egal, ob er die als Banker sozusagen realpragmatisch durchgesetzt hat, und da kann man auch vieles anzweifeln und kritisieren, aber es war verbunden mit einem Wunsch, Dinge besser zu gestalten. Und die ich, das habe ich ihm immer abgenommen, dass das so war. Die erfolglosen Ermittlungen und die technische Perfektion des Anschlags wecken bis heute Zweifel. Steckt tatsächlich die RAF hinter dem Attentat auf den Bankmanager? Die Theorien reichen von ausländischen Geheimdiensten bis zu Terrororganisationen. Viele wollen der RAF so einen sorgfältig ausgearbeiteten Anschlag nicht zutrauen. 2007 bezieht ein Ex-Mitglied Stellung. Hier nochmal klipp und klar. Die RAF war verantwortlich, unter anderem für die Aktionen gegen Alfred Herrhausen, Gerold von Braunmühl und Detlef Rohwedder. Wäre es nicht so, hätte es selbstverständlich umgehend Richtigstellungen gegeben. Schon aus Gründen der politischen Klarheit. Ich würde auch gerne wissen, wer es war. Das, das hat jetzt weniger mit einer Neugierde zu tun, sondern äh, um dieses Kapitel, meine Betroffenheit ist, ist natürlich verschwenderisch gering gegenüber der Familie Herrhausen, aber irgendwo, ich würde es auch gerne, wie wahrscheinlich die Familie Herrhausen abschließen und sagen, okay, der oder die waren es. Das Ermittlungsverfahren im Mordfall Herrhausen läuft bis heute. Andreas Bader, Jan Karl Raspe und Gudrun Enstin sind tot. Wir legen sie in diese Erde. Christus spricht, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das war eine, eine Nacht, muss man ja sagen, und ein Morgen, ein Tag, der von Enttäuschung und Verzweiflung geprägt gewesen ist über alles, was passiert ist. Völlige Bestürzung und ich konnte mir nicht vorstellen, erstens, dass Waffen in die Zellen reingekommen sind, zweitens, dass die sich selber umgebracht haben und ich habe deshalb sofort es als meine Pflicht, eine dem Mandat nachfolgende Pflicht angesehen, alles dafür zu für zu tun und äh, zu versuchen, äh, dass äh, dieses unabhängig, möglichst durch eine international besetzte äh, Kommission aufgeklärt äh, wird. Dann erreicht mich die Nachricht, also die äh, Untersuchungsgefangenen in Stamm sind sämtlich tot und einer davon ist erschossen worden. Kann ich natürlich überhaupt nicht begreifen, wie, wie es möglich ist, äh, jemand dort erschießen, muss ich zunächst mal Fremdverschulden annehmen. Ja. Deshalb sind wir auch äh, zu der Obduktion gegangen. Äh, was schwer emotional zu verarbeiten ist, wenn Sie jemanden auf dem Obduktionsbett liegen sehen, mit dem Sie bisher also, als Mandant geredet haben. Es ist ganz eindeutig ein Gefühl des Gescheitertseins, der Niederlage, wenn es in mehreren Fällen nicht gelungen ist, wenigstens das Leben der Mandanten im Gefängnis zu retten. Wenn man dann am Grab stand und es war ein Gefühl der tiefen Enttäuschung, aber auch der Wut. Wenn Sie vor sich haben, es geht nichts mehr lebenslänglich, dass Sie sich das nicht ansehen wollten, was Ihnen klar war, dass Sie dann... Am Ende machen wollen und dann auch die Entschlossenheit, wenn es denn notwendig ist, den eigenen Körper und damit auch das Verschwinden des Körpers zu einer Waffe zu machen. Und dann dachte ich mir, das kann auch die Überlegung gewesen sein, dass Ihnen das diese Kraft gegeben hat, sich selbst zu beenden. Wenn man etwas tiefer versucht in die Geschichte einzudringen, dann muss man natürlich schon die Frage stellen, wie kommt es, dass ein Mensch wie Holger Mainz, der überzeugter Pazifist war, überzeugter Pazifist, dann meint er, muss also diesem Staat Militanten militant gegenüberstehen. Oder auch Gudrun Enslin, der für die SPD war, Willy Brandt, auch eines des... Ein Exponenten des antifaschistischen Widerstandes der da Wählerinitiative dann meint, diese demokratischen Möglichkeiten, die, die reichen nicht aus. Was da passiert ist, dass, das muss man schon auch mit, mit berücksichtigen. Das rechtfertigt keinen einzigen, kein einziges Attentat, aber ich glaube, wenn wir die Geschichte begreifen wollen, muss man diese Tragödie sehen. Alle diese Menschen, die dort umgekommen sind, hätten wichtigen Beitrag leisten können für unsere Gesellschaft. Ich fühle mich als Verteidiger, verpflichtet, die politische Rechtfertigung, die politische Legitimation der Roten Armee-Fraktion in den Prozess einzubeziehen, ihn vorzutragen. Und ich würde sonst meiner Aufgabe als Verteidiger bestimmt nicht gerecht werden, was nichts etwa damit zu tun hat, dass ich selber diese Auffassung teile, sondern mich da durchaus davon abgrenze. Aber als Verteidiger muss ich das mit vortragen, mit berücksichtigen. Nun äh, wird das auf äh, folgende Weise von den Strafverfolgungsbehörden versucht zu verhindern, indem man sagt, dass äh, solch eine politische Argumentation, die hat mit Verteidigung nichts mehr zu tun, die ist Werbung, Unterstützung für die kriminelle Vereinigung Rote Armee Fraktion und deshalb machen sich Verteidiger, die in dieser Form verteidigen, strafbar und sind auch entsprechende Ermittlungsverfahren gegen Verteidiger anhängig geworden. Mindestens äh, werden sie dann mit Ehrengerichtsverfahren überzogen. Das ist ja nun eine geradezu äh, fantastische Konstellation. Man macht, äh, man wird seinen Aufgaben als Verteidiger gerecht, äh, und andererseits soll das dann ein kriminelles Vergehen sein. Also der Stammheimer Prozess äh, ist ja schon in sehr zweifelhafter Weise vorbereitet worden durch den Bau dieses Bunkers, in dem er dann durchgeführt worden ist. Wir haben damals schon gesagt, und da spricht ja auch heute noch vieles dafür, das ist in ein Beton gegossene Vorverurteilung. Der Prozess hat im Mai 1975 angefangen. Noch Weihnachten 1974, also ein knappes halbes Jahr vorher, hat man eine ganze Serie von Sondergesetzen kurz vor Weihnachten in drei Lesungen, in drei Tagen, durch den Deutschen Bundestag durchgebracht, wo unter anderem geregelt war, dass man Verteidiger aus Strafverfahren äh, ausschließen konnte. Ich glaube, mein Ausschluss wurde rechtswirksam eine Woche oder zehn Tage vor Beginn dieses Mammutprozesses Andreas Bader stand ohne Anwalt seines Vertrauens da. Ja, nur, ja, was ist das? Pass mal auf. wir stellen ja, schön. jetzt den Antrag, dass er zugelassen wird. Im Moment kommt er nicht rein, weil es nicht öffentlich ist. Also, ja? Ja. Wir stehen jetzt rein. Nee, wir kommen wenn nicht mal, rein, Klaus. Wir waren gerade da. Waren da. Äh, die sollen durchsucht werden. Am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. An die Wand mit erhobenen Händen. Ja, ich komme nicht zu Ihnen. Sie haben das Am? angeordnet. Die Wand gestellt in der haben. Hauptverhandlung erörtert. Wir führen gegenüber der Macht das Argument des Rechts ins Feld. Für mich war es die Bestätigung der marxistischen Theorie über die Rolle des Staates als Instrument der Herrschenden zur Unterdrückung der ausgebeuteten Mehrheit. Für Chile war es der Zusammenbruch rechtsstaatlicher Illusion und er hat sich da als Liberaler radikalisiert. Und meinte, wenn der Missstand aufgedeckt ist, wird er auch behoben. Während ich sagte, nein, der Missstand muss zwar aufgedeckt werden, aber der wird nicht behoben, sondern das ist ein Schritt zur Bewusstmachung, hin zu dem Punkt, dass dann die Massen begreifen, sie müssen eine Revolution machen. Insofern äh, haben wir da also uns auch nicht äh, abgegrenzt voneinander, sondern unterschiedlich positioniert. Wir haben zum 1. Mai 1969 das sozialistische Anwaltskollektiv gegründet. Wir wollten damit zum Ausdruck bringen, erstens wir sind Sozialisten, die auf der Seite der Benachteiligten, der Unterdrückten stehen. Das hieß ganz konkret, dass wir niemals ein Hauseigentümer gegen einen Mieter vertreten wollten, dass wir niemals einen Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, Arbeiter oder Angestellte vertreten wollen. Das haben wir dann auch so gehandhabt. Das heißt, wir sahen uns an der Seite der außerparlamentarischen Bewegung, die wir unterstützen sollten, an der Seite der Sozialisten oder auf dem Wege zum Sozialismus. Also ich weiß, dass Chili bei uns im Anwaltskollektiv sehr gut angesehen war. Wir waren ja praktisch Nachbarn, er war auf Schaperstraße und wir waren dann in der Meier-Otto-Straße, konnten praktisch uns ins Fenster sehen. Wir waren häufig zusammen im republikanischen Club und von daher war schon ein gutes persönliches Einvernehmen vorhanden.